So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer Streitwertveranstaltung Gleichstellungsprojekt Europa großer Wurf oder herbe Enttäuschung begrüßen. Ich bin Henning von Bargen vom Gunnar Werner Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich Böll Stiftung. Ich bevorzuge das Pronomen eher ganz besonders Begrüßen möchte ich unsere GesprächsteilnehmerInnen des heutigen Abends. Esther Kovac von der ELTE universität in Budapest. Terry Reinke, Mitglied des Europäischen Parlaments und der Fraktion Grüne EFA. Juliane Rosin vom Deutschen Frauenrat, dort zuständig für internationale Gleichstellungspolitik. Karen van de Kerkhove, Leiterin der Abteilung für Gender Equality in der EU-Generaldirektion Justice and Consumers. Kann sein, dass sie noch nicht ganz da ist. Sie kommt gleich dazu. Und nicht zuletzt Dr. Petra Ahrens von der Tampere Universität in Finnland, die uns gleich mit einem Impulsvortrag in das Thema des Abends einstellen wird. Die Moderation wird, nach meinen einführenden Worten, die Journalistin Caroline Außerer übernehmen. Um die Barrierefreiheit zu erhöhen, wird diese Veranstaltung simultan Deutsch-Englisch übersetzt und auf einem Live-Pad Deutsch-Schrift gedolmetscht. Ich begrüße und bedanke mich jetzt schon herzlich bei Astrid Gese und Silvia Schreiber vom Übersetzungsbüro Akzent sowie bei Babette Chemnitz-Hille und Jana Maya Christitsch von Hörsicht, die Schriftdolmetscherinnen, die diese wichtige Aufgabe heute Abend übernommen haben. Nochmal allen ein herzliches Willkommen. Was erwartet Sie heute Abend inhaltlich? Die GründerInnen der Europäischen Union hatten die Vision eines friedvollen und vereinigten Kontinents. Freiheit und Demokratie, Menschenrechte, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit für alle ist das Ziel. Europa steht allerdings angesichts diverser Krisen vor verschiedenen Herausforderungen, diese Vision zu stärken. Es geht darum, bürgerliche Freiheiten und Rechte gegen staatliche Kontrolle des täglichen Lebens zu verteidigen, die Klimakrise zu bewältigen, die EU-Flüchtlingspolitik zu korrigieren, der Menschenfeindlichkeit rechtsextremer und rechtspopulistischer Strömungen zu begegnen, Diskriminierung und Rassismus auf vielen Ebenen zu beseitigen, insbesondere von LGBTIQ-Plus-Personen und das Primat der Demokratie, Geschlechterdemokratie herzustellen. Dazu gehört auch, eine Politik der guten Nachbarschaft, der globalen Geschlechtergerechtigkeit und des Schutzes der Menschenrechte zu verfolgen, ebenso wie zivile Konfliktprävention und multilaterale Konfliktlösungen unter Einbezug von Genderperspektiven zu suchen. Alles große und wichtige Aufgaben, wie Sie wissen oder sich vorstellen können. Von der Umsetzung sind wir weiter entfernt denn je, nicht nur wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie. Im März letzten Jahres stellte die Europäische Kommission unter Ursula von der Leyen ihre Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter für den Zeitraum von 2020 bis 2025 vor. Stichpunkte dazu, geschlechterbezogene Gewalt soll beendet werden, Geschlechterstereotype bekämpft werden, ebenso das Lohn- und Rentengefälle zwischen den Geschlechtern. Betreuungs- und Pflegeaufgaben sollen fairer verteilt werden. Geschlechterparität in Entscheidungsprozessen und in der Politik soll eingeführt werden. Und die Strategie verfolgt dabei zwei, einen zweigeteilten Ansatz, Gender Mainstreaming, uns bekannt, und, das ist neu, eine intersektionale Perspektive in allen wichtigen Initiativen der EU-Politik. Auch die deutsche Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 hatte einen Schwerpunkt auf die Gleichstellung der Geschlechter gelegt und wollte Aspekte berücksichtigen, wie zum Beispiel Sichtbarkeit, gleiche Chancen in finanziellen Förderplänen Rollenleitbilder, Teilhabe in Entscheidungsprozessen, gute Beispiele der Stärkung von Frauen, gleiche Bezahlung, Beendigung von Gewalt gegen Frauen. Die Reaktionen von Frauen und gleichstellungspolitischen AkteurInnen auf die EU-Strategie und auch die Vorhaben der Ratspräsidentschaft waren geteilt. Begrüßt wurde zum Beispiel, dass die neue Strategie einen ambitionierten Aufbruch signalisiert nach Jahren von Sparmaßnahmen und des Stillstands. Gerade die Corona-Krise zeige, wie wichtig eine konsequent umgesetzte Gleichstellungsstrategie ist, um einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse entgegenzuwirken. Kritisiert wurde aber zum Beispiel unter anderem, dass der Schutz von sexuellen und reproduktiven Rechten überhaupt nicht erwähnt wird und insgesamt konkrete Aktionspläne mit Zielen und klarer Koordination fehlen. Letzteres spiegelt sich zum Beispiel in einer geschlechterblinden politischen Maßnahme zum Umgang mit dem Coronavirus wider. Ich denke, wenn die EU weiterhin ein Gleichstellungsprojekt mit Vorbildcharakter sein will, dann muss sie politisch und in der Umsetzung deutlich mehr tun als bisher. Und die Corona-Pandemie hat die notwendige Debatte um die geschlechterpolitischen Ziele und deren Umsetzung aus den Medien gedrängt. Aber die Frage bleibt eben, ist die EU in Zeiten von Rechtspopulismus, Rassismus, Antifeminismus und antidemokratischen Entwicklungen in einigen Mitgliedstaaten immer noch ein Gleichstellungsprojekt mit Vorbildscharakter. Und das wollen wir mit unseren Gästen heute Abend diskutieren. Bevor ich an Caroline Ausserer übergebe, noch ein paar organisatorische bzw. technische Hinweise. Sie können sich an der Veranstaltung mit Fragen und kurzen Statements beteiligen. Wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Hand. Diese finden Sie, wenn Sie in der Menüleiste unten auf TeilnehmerInnen klicken und im dann öffnenden Fenster äh, die Hand anklicken unten. Wir schalten Sie dann mit Ton dazu. Sie können Ihre Fragen auch gerne schriftlich stellen. Klicken Sie dazu im Menü den, äh, den Button Fragen und Antworten an, F und A. In dem sich dann öffnenden Fenster können Sie Ihre Nachricht eintippen. Sie können dort auch die Fragen sehen, die andere TeilnehmerInnen stellen und so gegebenenfalls Doppelungen vermeiden. Bitte schreiben Sie dazu, an wen sich die Frage vor allem richtet. Das Moderationsteam wird versuchen, entlang der von Ihnen gestellten Fragen und Wortmeldungen die Diskussion zu strukturieren. Äh, bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn nicht alle Meldungen und Fragen zum Zuge kommen. Wir sind eine sehr große Runde und haben auch nur begrenzt Zeit. Wir möchten auch darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder auch im Fragenchat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Sollte das wieder erwarten nicht der Fall sein, dann werden wir als Moderationsteam gegebenenfalls auch Teilnehmende ausschließen. Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns als Moderation haben, dann können Sie dazu auch das Fragen-Tool den Chat nutzen, den Sie im Menü in der Menüleiste finden. Ganz wichtig: Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video- und oder Tondokument online gestellt. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich bereit, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. So, damit genug der Vorrede. Ich übergebe nun an unsere Moderatorin Caroline Ausserer. Hallo. Ja, hallo. Auch von mir ein herzliches Willkommen zum online streitwertgespräch des Gunder-Werner-Instituts zum Thema Gleichstellungsprojekt Europa, großer Wurf oder herbe Enttäuschung. Mein Name ist Caroline Ausserer und ich bin neben Moderatorin auch Journalistin und Diversity-Trainerin und freue mich, Sie heute durch diese Veranstaltung zu führen. Wie Henning eben schon einführend gesagt hat, wollen wir heute über die neue EU-Gleichstellungsstrategie sprechen. Diese hatte sich unter anderem, hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, ein Europa der Gleichstellung zu schaffen. Kann das mit den geplanten Maßnahmen gelingen? Wir wollen auch über die deutsche Ratspräsidentschaft im letzten Halbjahr sprechen. Da hatte Deutschland zwar angekündigt, einen Schwerpunkt auf das Thema Gleichstellung der Geschlechter zu legen. Doch die Corona-Pandemie hat die politische Agenda des letzten Jahres bestimmt und bestehende Ungleichheiten verstärkt. Was wurde also bisher geschlechterpolitisch von der EU-Kommission und während der deutschen Ratspräsidentschaft auf den Weg gebracht und was nicht? Darüber wollen wir diskutieren in den nächsten eineinhalb Stunden. Aber, und, aber zuerst nochmal ähm, freue ich mich auf den Impulsvortrag von Dr. Petra Ahrens. Und Dr. Petra Ahrens ist Senior Researcher an der Tampere University in Finnland. Sie hat an der Humboldt-Universität zu Berlin zu europäischer Gleichstellungspolitik promoviert, war, war dort auch als Postdoktorandin tätig und ähm, war im Anschluss Marie Curie Fellow und Gastprofessorin für vergleichende Politikwissenschaft sowie für Gender and Diversity an der Universität Antwerpen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik in der Europäischen Union, sowie Gender Mainstreaming, transnationale und europäische Zivilgesellschaft, sowie Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Sie wird nun über die europäische Gleichstellungsstrategie und die deutsche Ratspräsidentschaft sprechen. Bitte, Frau Dr. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die sehr nette Begrüßung. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich das Video ausschalte. Ich habe jetzt gerade schon bei den einführenden Beiträgen gemerkt, dass bei mir manchmal es etwas ins Stottern kommt. Und ich möchte doch vermeiden, dass Sie mich nicht vollständig hören können. Wie von ähm, Caroline Aussacher schon gesagt, werde ich einen kurzen Impulsvortrag äh, halten zur europäischen Gleichstellungsstrategie und zur deutschen Ratspräsidentschaft. Äh, vielleicht ist es noch mal wichtig zu wissen, dass so eine Gleichstellungsstrategie oder Politikprogramme, gleichstellungspolitische Programme nicht äh, etwas Neues sind. Sie existieren bereits seit 1982 in der Europäischen Union, also weit über 35 Jahre hinaus und deswegen lohnt sich, ein Blick auf Kontinuitäten und Neuerungen, auf Zuständigkeiten und auch, wie sich das auf die auf deutsche Ratspräsidentschaft auswirkt oder damit verbinden lässt. Wenn wir uns zuerst die Kontinuitäten anschauen, da hat Henning von Wagen gerade eben schon die Schwerpunkte noch mal genannt, die hier auch in chronologischer Auflistung noch mal zu sehen sind, wie sie in der Kommissionsmitteilung ähm, auch äh, aufgeführt worden sind. Ich habe sie etwas verkürzt, um nochmal deutlicher zu machen, was darunter ähm, gefasst worden ist. Auch hier ist es vielleicht erstmal deutlich zu sehen, alle Themen, die äh, hier äh, auftauchen, sind auch schon vorher in den anderen Gleichstellungsstrategien enthalten gewesen. Manche schon seit 1982, wie insbesondere der Teil zu Arbeitsmarkt, aber auch zu Vereinbarkeit von Beruf und Familie zur Sorgearbeit und gleichberechtigter Teilhabe in diesem Bereich. Andere sind erst später hinzugekommen, wie zum Beispiel Geschlechtergleichstand in der Außenpolitik, was erst 2006 in einer Strategie enthalten war. Auch weiter eine Kontinuität ist der Bezug zu Gender Mainstreaming und zu positiven Maßnahmen. Insofern finde ich, was sich eigentlich zeigt, ist, dass die Kommissionsmitteilung eher nicht nur auf einen zweigeteilten, sondern auch einen dreigeteilten äh, Ansatz hinzielt, nämlich Gender swing und positive Maßnahmen und dazu horizontal noch äh, Intersektionalität oder eine intersektionelle Perspektive, so wie es benannt wird. Ähm, was auch eine Kontinuität ist, ist, die, dass die potenzielle Finanzierung benannt wird über die europäischen Strukturfonds zum Beispiel, über verschiedene andere Programme in verschiedenen anderen Politikfeldern, aber keine genaue Mindestsumme äh, mehr benannt wird. Das muss man sagen, war äh, bis in die zu Beginn der 2000er Jahre anders. Dort gab es noch Aktionsprogramme mit einem festgelegten Budget. Aber äh, wir wissen jetzt nicht, wie viel ähm, Budget tatsächlich zur Verfügung steht, um die Planungen dieser Strategie umzusetzen, was natürlich ähm, die Einschätzung etwas schwieriger macht. Wenn wir uns die Neuerung angucken, auch da sind schon einige ernannt worden. Zum einen muss man ganz klar sagen, der deutliche und sichtbare Einsatz durch die neue Kommissionspräsidentin von der Leyen schon in ihrer Bewerbungsrede vor dem Europäischen Parlament ist tatsächlich etwas, was neu ist, was es in der Form oder in der Ausdrücklichkeit bei den vorherigen Kommissionspräsidenten nicht gegeben hat und damit Gleichstellung sicherlich einen anderen Stellenwert äh, einräumt oder jedenfalls formal offiziell einräumt. Ähm, was auch neu ist, beziehungsweise was man sehen kann, ist, dass Richtlinienvorschläge, die lange blockiert worden sind, jetzt wieder aufgegriffen äh, werden sollen, äh, insbesondere zu der Beteiligung von Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft, aber auch die Antidiskriminierungsrichtlinie äh, soll wieder ähm, reaktiviert werden. Es soll neue Maßnahmen geben, neue Initiativen geben, insbesondere zum ähm, Abbau der Entgeltungleichheit. Ähm, hier ist äh, interessant, dass ähm, hier auch zum Beispiel bis Ende 2020 ein Vorschlag vorliegen sollte, auf den wir leider jetzt noch warten, wo man schlecht einschätzen kann, was genau, wie genau die sozusagen die verbindliche Maßnahme aussieht. Wird es eine Richtlinie sein? Wird es eine andere ähm, Form von Maßnahmen sein, das bleibt äh, abzuwarten und daran lässt sich dann ablesen, auch wie ernst äh, damit zu rechnen ist, was in dieser Strategie vorbezogen äh, be wird. Ähm, interessant ist auch, dass neue Initiativen, die sozusagen daran anknüpfen, zu sagen, naja, die, ähm, zum Beispiel die Istanbul-Konvention, äh, wenn sie nicht durchkommt, das sozusagen dafür alternative Handlungsszenarien auch aufgezeigt werden. dass also zum Beispiel, wenn die Istanbul-Konvention scheitern sollte, weil sie nicht von allen Mitgliedstaaten im Rat mitgetragen wird, dass dann beispielsweise das EU-Straftatenverzeichnis ergänzt werden soll oder geprüft werden soll, ob das möglich wäre. Wobei sicherlich die Frage sich in den Raum stellt, warum das nicht ohnehin passiert, um sozusagen tatsächlich eine Absicherung zu erzielen. Die intersektionelle Perspektive ist schon öfter äh, äh, erwähnt worden jetzt, dass die Ergänzung zu Gender Mainstream positiven Maßnahmen ähm, ähm, er, ähm, erfolgen soll. Hier ist es auch interessant, dass ganz explizit in der Definition genannt wird, es wäre ein Analyse-Tool, also quasi nur etwas, um, ähm, um sozusagen quasi Daten weiter zu differenzieren und dann zu schauen, sozusagen, wo müssen Maßnahmen angepasst oder noch spezifische Maßnahmen stärker werden. Ähm, äh, herausgehoben werden oder äh, konzipiert werden. Ähm, interessant ist aber auch, dass man nicht so ganz, dass der, der Begriff immer noch etwas schwammig bleibt, also nicht ganz genau zu erklären ist, was damit gemeint ist. Ähm, teilweise liest es sich, wie ähm, als wäre sozusagen intersektionelle Fragen, wären, als wären es äh, individuelle Fragen oder individuelle Probleme, die angegangen werden müssten, als wäre es nur eine Frage, um Diversität zu erreichen um sich mit multipler Diskriminierung, so der Brief vorher von der Kommission, äh, auseinanderzusetzen. Und äh, hier bleibt sicherlich auch abzuwarten, wie das äh, genau sich umsetzen wird in den nächsten Jahren bei dieser Strategie. Interessant ist auch, und das ist ja auch schon einmal kurz genannt worden, äh, das Ganze kommt unter ein Dach namens Union der Gleichheit. Äh, und... Hier ist die Gleichstellungsstrategie verknüpft mit ähnlichen Strategien unter diesem Dach Union der Gleichheit, nämlich zu Antirassismus, zu LGBTIQ und zu, äh, zu einer Rahmenstrategie für Roma. Ähm, wenn man sich jetzt sozusagen anguckt, wie, sich das ein, wie diese Strategie eingebettet ist oder sich umsetzen lässt im institutionellen System der Europäischen Union, da sind erstmal die drei großen Institutionen, Europäische Kommission, der Rat und das Europäische Parlament ähm, die, die Kerninstitutionen. Und hier gleich kurz zur Information ist teilweise vorher die ähm, Gründungs, sind teilweise die, die Entstehungsjahre von Institutionen benannt, damit man sieht, wie lange sie tatsächlich schon existieren. Schaut man sich das jetzt sozusagen an, gibt es erstmals eine Kommissarin für Gleichheit, Helena Dalli, die auch einer Taskforce Equality vorsteht, in der sozusagen alle ich würde jetzt mal eher sagen, Diskriminierungsgründe der äh, Europäischen Union gefasst sind. Sie ist auch zuständig für die Beziehungen mit dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen, dem EIGE. Ähm, dann kommt allerdings schon die erste Frage äh, dazu, wie sich die Strategie umsetzen lässt, denn ähm, es gibt ansonsten sehr viele andere Generaldirektionen, DGs, wie Justiz, Beschäftigung und soziale Rechte, die genau für diese Themen bisher immer zuständig waren. Und wie Sie sehen können, sind in diese, werden diese Generaldirektionen von anderen Kommissaren geleitet und Helena Dalli hat Zugriff auf Unterreferate in diesen Generaldirektionen. Es bleibt also die Frage, wie sie die Strategie umsetzen kann, wenn sie selber keine eigene Generaldirektion hat oder sich sozusagen konkret mit diesen abstimmen muss. Man weiß ja wie oder kann sich vorstellen, dass sozusagen so wie Richtlinienkompetenzen dort tatsächlich ein Thema sein werden. Ich habe hier ergänzend noch auch andere Generaldirektionen aufgeführt, die auch betroffen sind von oder ein, einbezogen sind in der Gleichstellungsstrategie und auch die Grundrechteagentur FRA, damit äh, sie zur Vollständigkeit halber eine Idee bekommen. Schaut man sich jetzt den Rat der Europäischen Union an, sehen Sie auch hier, gibt es den Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz, EBSCO. Und eine Ratsformation Justiz und Inneres, in der auch ähm, quasi spiegelbildlich zu den Generaldirektionen gearbeitet wird. Zum Thema Gleichstellung gibt es einen informellen Rat seit 1900. 89. Es gibt keine ähm, formale Ratsformation zur Gleichstellung, bis heute nicht. Ähm, zur Ergänzung hier auch in der Mitte ähm, Gruppen, die zwischen den beiden Institutionen bestehen, also wo Kommission und Rat direkt zusammenarbeiten, im Beratenden Ausschuss für Chancengleichheit und bei der hochrangigen Gruppe zu Gender Mainstreaming. Wie Sie sich vielleicht schon vorstellen können, im Europäischen Parlament zeigt sich ein ähnliches Bild. Es gibt einen Ausschuss für die Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter, Entschuldigung für den Tippfehler hier, die, den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Das heißt, auch hier ist die Frage, wo werden ähm, die einzelnen Politiken, die vorgesehen sind, im, ähm, in der Gleichstellungsstrategie letztlich behandelt? Welcher Ausschuss äh, bekommt den zugeschlagen? Wer äh, ist für Gesetzesvorhaben zuständig? Ähm, da sind die. Ähm, ist es nicht immer... So eindeutig, ob zum Beispiel eine Richtlinie zum, äh, zur Entgeltgleichheit im Ausschuss für Beschäftigung behandelt werden würde oder im Ausschuss für die Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter. Nicht zu vergessen sind hier natürlich auch zivilgesellschaftliche Organisationen oder auch der Gerichtshof der Europäischen Union. Ähm, hier habe ich äh, mit der European Women's Lobby, EWL und äh, WAVE, Women Against Violence in Europe, Zwei äh, bekanntere äh, zivilgesellschaftliche Organisationen aufgeführt, aber der Ergänzung halber angesichts dieses Dachkonstrukts mit Union der Gleichheit auch ähm, die Age-Plattform, ähm, die International Lesbian Gay Association Europe oder ENA, das äh, European Network Against Racism, die sozusagen, wenn man eine intersektionale Perspektive folgt, natürlich auch sehen muss, inwieweit hier Zivilgesellschaft mit wem zusammenarbeiten kann. Um das noch einmal kurz zusammenzufassen zur Einwertung und zur Umsatzbarkeit im EU-System: Es ist, gibt eine Kommissarin, allerdings ohne einen Generaldirektor mit einer Taskforce, in der hochrangige BeamtInnen vertreten sein sollen. Aber die Frage ist, wer exakt sitzt da drin und welche Macht haben diese Personen, um die Strategie in der jeweiligen Generaldirektion umzusetzen. Die zu erwartenden Rechtsakte. Der Europäischen Kommission kann die Kommission natürlich nicht alleine beschließen, sondern sie harren der Verabschiedung durch den Rat und das gegebenenfalls, je nachdem, ob das für vor den Rechtsakt zutrifft oder nicht, auch des Europäischen Parlaments. Das heißt, solange der Rat keine Einigkeit erzielt, werden alle Rechtsakte dort scheitern oder weiter blockiert bleiben, so wie es bis jetzt der Fall ist. Das Europäische Parlament, muss man sagen, ist nach der Wahl auch deutlich konservativer besetzt und auch hier bleibt abzuwarten, inwieweit sich das auf ähm, die Position des Parlaments in gleichstellungspolitischen Fragen auswirken kann. Ähm, wie gerade schon erwähnt, im Rat der Europäischen Union gibt es keine Ratsformation und äh, das Wichtige bei den Akteu weiteren Akteuren, AkteurInnen für die Umsetzung ist natürlich, dass ähm, viele der Sachen, die umgesetzt werden sollen oder angedacht sind, darauf basieren, dass es in den Mitgliedstaaten aufgenommen wird und umgesetzt wird. Und auch hier ist die Frage, inwieweit dazu Bereitschaft besteht. Um ein Beispiel zu geben also zu, oder darüber nachzudenken, wie ernst es eigentlich mit der Gleichstellungsförderung ist und damit der Inter Intersektionalität ist, ein gutes Beispiel, sich immer mit Krisen auseinanderzusetzen, wie Sie vielleicht sich erinnern oder viele von Ihnen sich wahrscheinlich erinnern, da ist die letzte Wirtschaftskrise hatte verheerende Auswirkungen aus gleichstellungspolitischer Sicht. Und die Frage ist, was lässt sich hier für die Covid-19, für die Corona-Krise bisher ablesen? Wenn man sich das anschaut, so ist zum Beispiel beim Corona-Krisenstab der Kommission Helena Dalli nicht vertreten. Das heißt, es gibt sozusagen keine direkt gleichstellungspolitische Stimme in diesem Krisenstab. Und ähm, wenn man sich die, ähm, den Aufbauplan Next Generation EU ansieht, ist es fraglich, inwieweit dort Gender Mainstreaming wie gut es funktionieren kann. Eine frühe Analyse, die ähm, im Auftrag der äh, Grünen-Fraktion aus dem Europäischen Parlament in Auftrag gegeben worden ist und von äh, Klatzer und Rinaldi erstellt wurde, zeigt, ich zeige Ihnen das einmal kurz, ähm, dass ähm, auf der linken Hälfte also rot ist sozusagen immer die, der Frauenanteil in den ähm, Beschäftigungsfeldern, grün der Männeranteil. Auf der linken Seite sehen Sie die ähm, Arbeits- äh, oder die Beschäftigungsbereiche, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind. Und auf der rechten Seite sehen Sie die, die im Aufbauplan vorgesehen sind für Finanzierung. Das heißt, also hier ist offensichtlich ähm, schon in der Planung hinsichtlich Gleichstellungskritik ein, einiges schiefgelaufen. Ähm, Insgesamt, das wurde ja auch schon benannt, ist ein eher zögerliches Engagement mit spezifischen intersektionellen Lebensdaten oder generell mit Genderaspekten in der Corona-Krise zu verzeichnen. Und man muss auch sagen, dass ähm, das Europäische Parlament, was ja eigentlich ein, wirklich wichtige, wichtig ist für Gleichstellungspolitik, ähm, in einem spezifischen Krisenmodus äh, arbeiten musste, den wahrscheinlich auch Terry Reinke noch mal später äh, erläutern kann, wie sich das ausgewirkt hat, und es durchaus äh, schwieriger gemacht hat, gleichstellungspolitische Punkte unterzubringen, gerade auch für äh, den Aufbauplan. Äh, nach äh, der, äh, Eine aktuelle Forschung von meinen Kolleginnen von der Tampa-Universität, Johanna Cantola und Anna Ilomeko zeigt, dass die ähm, dass es eine sehr interessante Mobilisierung quer durch die verschiedenen Fraktionen gab und auch in den verschiedenen äh, Ausschüssen, die dafür zuständig waren, den Aufbaufonds aus Sicht des Europäischen Parlaments zu kommentieren. Und hier zeigte sich, dass es offensichtlich deutlich besser gelaufen ist, als in der Wirtschaftskrise hier Gender-Aspekte unterzubringen und auch ähm, Vorkehrungen zu treffen, um die Gelder ähm, entsprechend anders verteilen zu können. Schauen wir nun kurz auf die äh, deutsche Ratspräsidentschaft. War Gleichstellung eine Priorität oder ein Nebenschauplatz? Ähm, wie schon erwähnt, gab es einen klaren Bezug zur EU-Gleichstellungsstrategie in einer der sechs Prioritäten. In Priorität 3 zum Thema ein gerechtes Europa. Genderaspekte waren aber auch hier ausschließlich im Unterabschnitt Gleichstellung zu finden, zum Gender-Pay-Gap, zu geschlechtsspezifischer Gewalt, zur Aufteilung Sorge, also wirklich die Punkte, die auch in der Gleichstellungsstrategie aufgetaucht sind, während es in, sowohl in den anderen Unterpunkten äh, in der Priorität 3 als auch in allen anderen äh, Unterpunkten der, ähm, in allen anderen Prioritäten der, der Ratspräsidentschaft, der die Begriffe Gender Mainstreaming und auch Intersektionalität nicht auftauchten. Auch hier sieht man, dass die Zuständigkeiten beschränkt waren auf das BMFSFJ und das BMIS und auf die informellen Ratstreffen. Es gab sicherlich zahlreiche ähm, Veranstaltungen, es gab sicher einige Veranstaltungen, die sich mit Gleichstellung auseinandergesetzt haben, auch interessantere ähm, in Hinsicht auf intersektionelle Fragen, zum Beispiel zu Intersectionality und LGBTI-Policies in ähm, For Rainbow Families, aber äh, ansonsten ist sozusagen nicht, äh, also was meinen meine Recherchen nicht wirklich etwas bei anderen Bundesministerien zu finden gewesen, um diese Gleichstellungsstrategie äh, zu unterstützen und voranzubringen. Hinzu kam, dass äh, durchaus auch von anderen äh, Mitgliedstaaten eine Kritik auftauchte an dem zögerlichen Umgang mit permanenten Vorstößen von verschiedenen Ländern, unter anderem Bulgarien, Polen und Ungarn, die versuchten tatsächlich den Begriff Gender und Gender Equality durchgehend mit anderen Begriffen zu äh, ersetzen, damit in den Abschlussdokumenten nicht Gender ähm, auftauchen würde. Das heißt also, hier merkt man dass im Rat tatsächlich sehr große Konflikte im Moment, um dieses Thema auftauchen. Um es kurz zusammenzufassen, ähm, man muss schon anerkennen, dass äh, das Thema Gleichstellung eine Aufwertung ist. Ähm, bekommen hat mit der neuen Kommission und dem Konstruktionsunion der Gleichheit. Ähm, dennoch kann man sagen, dass ähm, die, der Umgang auch in der Corona-Situation ähm, jetzt äh, darauf schließen lässt, dass Umgang mit Gleichstellung wieder vielfach als Luxus äh, gesehen wird, also als etwas, wenn wir, wenn wir jetzt nicht gerade dieses Problem hätten, dann könnte man sich da gut darum kümmern und äh, dass es gegenüber den Mitgliedstaaten eher als Aufforderung nicht als Verpflichtung gesehen wird. Insgesamt muss man auch sagen, dass Gleichstellung in dieser Gleichstellung, in der, in der Strategie selbst eher sozusagen als ein Mittel zum Zweck der wirtschaftlichen Entwicklung Europas gesehen wird und weniger ähm, eine, eine Norm an sich, ein, ein Ziel an sich ähm, transportiert. Das Problem mit, dem, mit, der, mit der Begrifflichkeit Intersektionalität habe ich schon versucht zu erläutern. Ich denke, wir werden da jetzt auch in der Diskussion sicher noch tiefer greifen. Und nicht zuletzt möchte ich nochmal betonen, die Umsetzung hängt einfach sehr von den Mitgliedstaaten ab, nicht nur vom Engagement der Kommission. Und hiermit endlich und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Ahrens. Ich habe hier eine Frage vom Publikum, die ich ganz kurz äh, dranhängen möchte. Warum wurde die genaue Budgetziffer für die Strategieplanung gestrichen? Das macht doch jegliche Planung schwierig. Welche AkteurInnen waren involviert in diese Entscheidung? Möchten Sie da kurz darauf antworten? Ähm, also, es ist sozusagen, es lässt sich nicht, es, es gibt jetzt sozusagen, man kann nicht nachzeichnen, dass es eine bewusste Entscheidung war, dort kein Budget mehr aufzustellen. Das ist quasi ähm, ausgelaufen mit dem Fahrplan zur Gleichstellung, der war 2006, seitdem fing das so ungefähr an. Davor gab es, wie gesagt, diese Aktionsprogramme, dort gab es ein ganz konkretes Budget, was festgelegt war. Danach gab es andere Aktionsprogramme und dann hieß es immer, es gibt Gender Mainstreaming, deswegen kann man nicht genau benennen, wie viel Gelder dafür. Ähm, verausgabt werden, weil das ja ist ja irgendwie alles integriert und wenn es integriert ist, dann kann man so schlecht nachrechnen, wie viele Euro es denn nun tatsächlich sind. Das ist sozusagen die Benennung. Ähm, Aber es zeigt halt auch, man hat es äh, bei, Aktions, bei, den an, bei übergreifenden Aktionsprogrammen, wo verschiedene Diskriminierungsgründe auftauchten, äh, gesehen, dass dort gab es sozusagen eine eine Leitlinie, wie viel es sein sollte, 11, 12 Prozent für, für Geschlechtergleichstellung und die wurde schon im ersten Jahr so massiv unterschritten, dass es nicht mehr möglich war, das in den Folgejahren aufzuholen. Das heißt, selbst wenn es festgelegt ist, heißt es nicht, dass es dann auch eingehalten wird. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Ahrens. Wir kommen nun zu unserer Podiumsdiskussion und ich möchte recht herzlich unsere Gäste noch mal begrüßen. Esther Kovac von der Universität Elten Budapest, Terry Reinke von den Grünen im Europaparlament, Juliane Rosin vom Deutschen Frauenrat und Karin van der Kerkhove als Vertreterin von der EU-Kommission. Genau, ich freue mich, wenn Sie jetzt Ihre Video einschalten. Geplant sind in etwa drei Fragerunden. Die Idee ist, wie gesagt, auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Und im Anschluss an jede Fragerunde werden wir für Fragen und Kommentare auch aus dem Publikum öffnen. Ich möchte sehr gerne mit ähm, Terry Reintke starten. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der grünen EFA-Fraktion im Europäischen Parlament und dort unter anderem auch Mitglied im Ausschuss für Rechte der Frauen und Gleichstellung der Geschlechter. Terry, die Grünen, die Grüne Fraktion im EP im Europaparlament hat die Strategie der EU als zu unkonkret kritisiert und auch eine EU-Richtlinie zu geschlechtsspezifischer Gewalt gefordert. Wie ist deine Position hier zur EU-Strategie? Vielleicht ganz kurz nur, ich bin nämlich derzeit offiziell nicht mehr Mitglied im Ausschuss für Geschlechtergerechtigkeit und die Rechte der Frau, weil wir eine neue Kollegin bekommen haben, Silvia Spurek, eine Polin, die diesen Platz übernommen hat. Aber wir werden zur Mitte des Mandats, also Ende des Jahres, wieder wechseln. Also ich bin sozusagen gerade nur on hold, aber verfolge eben sehr intensiv geschlechtergleichstellungs- und feministische Themen im Europäischen Parlament. Und in der Tat, also ich fange vielleicht mal mit den positiven Sachen an. Das ist auch bei Frau Ahrens in dem Vortrag schon so ein bisschen durchgekommen. Also ich finde schon, dass wir in der ähm, Analyse, wo wir jetzt gerade stehen, gleichstellungspolitisch auf europäischer Ebene, erstmal sehen müssen, dass wir gerade auch im Vergleich ähm, zu 2014 ein sehr viel klareres und ich würde auch sagen, an vielen Stellen ein ehrliches Commitment haben, ähm, was zu tun. Also erstmal überhaupt sozusagen so eine Strategie voranzubringen. Wir haben äh, 2014 äh, dafür gekämpft, eine Strategie zu bekommen. Ähm, in der letzten Kommission hat sich das nicht durchgesetzt. Deswegen erstmal dieser positive Punkt. Und ich glaube auch, obwohl Frau Ahrens ja schon so ein bisschen die Problematik der, ähm, der Verteilung in der Kommission dargestellt hat, dass es eine äh, Kommissarin für Gleichstellung, für Gleichheit gibt, das ist erstmal was, was positiv ist, weil wir merken halt einfach, es gibt eine Person, die hat Ownership in diesem Thema immer wieder, wenn Helena Dalli auch im, im Parlament spricht, wenn man sie äh, anspricht zu Themen, dann merkt man, da ist eben viel mehr ähm, ja, auch ihre eigene politische Agenda dahinter. Und das ist erstmal was, was sehr positiv ist. Zum Vergleich in der letzten Legislaturperiode, was Vera Jourova, die nebenbei eben auch noch Justiz, Inneres und Verbraucherinnenschutz hatte, da war Gleichstellung einfach so unter ferner Liefen. Und genauso hat Vera Jourova das ehrlicherweise auch behandelt an vielen Stellen. Deswegen glaube ich, das erstmal positiv zu benennen, auch diese intersektionale Perspektive. Das ist auch was, worüber wir uns sehr gefreut haben und eben diese Zweischneidigkeit erstmal zu sehen. Einerseits, man will in besonderen Themen was setzen, aber man will eben auch diese Mainstreaming-Perspektive haben, ob das dann in der Realität immer genauso umgesetzt wird. Das haben wir ja gerade auch schon in dem Vortrag ein bisschen gehört. Da gibt es schon noch einige Kritik jetzt vielleicht zu den etwas schwierigeren Punkten. Caroline, du hast das ja schon angesprochen. Also wir empfinden schon, dass in dieser Strategie es an vielen Stellen noch hätte konkreter werden können, also dass wir gerne gesehen hätten, was kommen denn da auch gerade an Gesetzgebungsvorschlägen. Da sollte jetzt zum Beispiel Ende, diesen Jahres, Ende letzten Jahres Entschuldigung, ein Vorschlag zur Lohntransparenz kommen, das ist jetzt verschoben worden. Das ist sicher auch Corona-Pandemie bedingt. Nichtsdestotrotz zieht sich das auch durch andere Themen, dass wir eben dann an wirklich konkreten Schritten relativ wenig sehen. Und ähm, das ist natürlich in so einer Strategie ähm, schon das Gerüst, würde ich mal sagen, dass es auch konkrete gesetzgeberische Maßnahmen gibt, die entweder aufgenommen äh, oder eben äh, weitergeführt werden, wie zum Beispiel die Women on Boards Directive oder auch die Equal Treatment ähm, Directive, die Frau Ahrens eben schon angesprochen hat. Da sehen wir das Problem und auch das ist eben schon mal angeklungen, die Kommission steht ja nicht alleine damit, diese Strategie voranzutreiben, sondern es gibt andere Akteure und ich würde mal sagen, also ich sehe zum Beispiel nicht, dass das Parlament unbedingt deutlich konservativer geworden ist. Ich würde immer noch sagen, dass das Europäische Parlament die progressivste der europäischen Institutionen ist, wo wir aber massive Probleme sehen und das mittlerweile seit Jahren sind eben die Blockaden im Rat. Also die angesprochenen Richtlinien, die stecken da fest, nicht bei uns im Europäischen Parlament. Und es ist eigentlich in den letzten Jahren auch noch schlimmer geworden, weil wir eben in Ländern wie Polen, Ungarn, aber auch anderen, ähm, Slowakei, Bulgarien eben einen massiven Angriff, gerade auch auf Gleichstellung und Frauenrechte sehen. Und da ist eben die Istanbul-Konvention das eine Thema, ähm, die ist mittlerweile gestoppt worden in zwei Mitgliedstaaten, eben in Bulgarien und der, der Slowakei. Ähm, aber da geht es auch um so ganz grundsätzliche Fragen. Worüber reden wir eigentlich? Also dieses Thema Geschlechtergleichstellung, dürfen wir noch Gender Equality sagen? Das ist immer wieder was, was, was da eben aufgesetzt wird. Und das nimmt natürlich der ganzen Agenda wahnsinnig viel Schwung, weil bevor wir überhaupt über das Was reden, wird erst darüber gesprochen, wie dürfen wir das eigentlich benennen? Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was wir einfach im Rad haben. Vielleicht ganz kurz noch zur deutschen Ratspräsidentschaft. Mir ist natürlich klar, dass das nicht immer einfach war, gerade vor dem Hintergrund dieser Corona-Pandemie, die Dinge, die man sich vorgenommen hatte, voranzutreiben. Ich muss aber schon sagen, dass ich wahnsinnig enttäuscht bin. Also es hat einige gute Initiativen gegeben, unter anderem eine Konferenz zum Thema lesbische Lebensrealitäten, wo eben auch nochmal dieses Thema Intersektionalität, Situation von lesbischen Frauen in der Europäischen Union sehr stark aufgegriffen worden ist. Aber darüber hinaus jetzt wirklich gesetzgeberisch voranzugehen, ist wahnsinnig wenig gekommen. Und das ist, glaube ich, auch begründet darin. Ich glaube, wir nehmen das manchmal gar nicht so wahr, aber Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union auf jeden Fall kein Vorreiterland, was das Thema Gleichstellung angeht, sondern hinkt so ein bisschen in der Mitte. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Bundesregierung eben so, so ich sage mal, antifeministische, Dinge unterstützt, aber gleichzeitig gibt es eben auch nicht das politische Commitment an vielen Stellen, auch mal Kapital zu investieren, um Sachen voranzutreiben, wie zum Beispiel die Women on Boards Directive oder die Equal Treatment Directive und das hat sich eigentlich auch in dieser deutschen Ratspräsidentschaft wieder gezeigt. Also man hat es eigentlich ganz schnell hinten runterfallen lassen und hat es eben nicht priorisiert. Und ganz kurz vielleicht noch zu den Recovery Funds, weil das für uns als Grüne auch ein Riesenthema war. Wir haben dazu eine Kampagne gestartet, äh, gestartet, Half of It, wo es eben genau darum ging, also ne, wir werden jetzt diese hunderte Milliarden von Euro in den Wiederaufbau der Wirtschaft äh, und in den, das wieder ankurbeln, der Wirtschaft stecken, wer profitiert eigentlich davon und mussten da die Kommission überhaupt erst mal daran erinnern, dass man vielleicht erstmal mal ein Gender Impact Assessment machen sollte, bevor man festlegt, wie diese Mittel ausgegeben werden. Ähm, auch da ist nur durch das Parlament jetzt mittlerweile eine Perspektive, dass es etwas ähm, geschlechtergerechter ähm, ausgestaltet werden soll. Ähm, musste ich bitte muss bitten, das, langsam zum Ende zu kommen? Entschuldigung, mein letzter Punkt, äh, das, genau, das ist aber wieder so ein Beispiel, eben genau auch in diesem Wiederaufbaufonds, äh, dass eben, wenn es progressive Pushs gibt, die eben sehr häufig vom Parlament ausgehen, ähm, und wir werden das natürlich weiter treiben, ähm, die deutsche Ratspräsidentschaft hat jetzt keine großen Schritte äh, nach vorne gebracht, wir hoffen jetzt mit den Portugiesinnen und Portugiesen da vielleicht nochmal äh, einen neuen Druck aufbauen zu können. Vielen Dank, Terry. Ich möchte die nächste Frage an Esther Kovac ähm, weitergeben. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Doktorandin an der Universität ELTE Budapest und war verantwortlich für das ostmitteleuropäische Genderprogramm der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2012 bis Ende 2019. Ähm, Frau Kovac, ähm, in Ihrem gemeinsamen Artikel mit Elena Zucharenko bezeichnen Sie die Gleichsetzung von Gleichstellung in der EU-Strategie mit mehr Arbeitsmarktbeteiligung als realitätsfremd bis klassenblind. Können Sie das erklären und ein bisschen Ihre Position dazu darlegen? Danke. Sehr gerne. Ähm, wenn ich, äh, danke schön sehr für die ähm, Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu können, wenn ich äh, auf den äh, Titel der Veranstaltung zurückkommen darf. Ich bin äh, Team Herbe Enttäuschung. Ähm, also ich, äh, ich denke, es ist gut, in osteuropäerin dabei zu sein, dann ist äh, Pessimismus ähm, sicher dabei. Ähm, also, bezüglich die gleich bezüglich die deutsche Ratspräsidentschaft nur ein Satz also dazu, dazu fällt mir nichts äh, ein was in Gendersachen vorangetrieben wurde wohl aber der Kompromiss um Rechtsstaatlichkeit äh, Kriterien Ungarn und Co-Werte und solche großen äh, Lösungen ähm, Aussagt, aber zur Gleichstellungsstrategie äh, und realitätsfremd und klassenblind, ja, yeah. ähm, also die wie ähm, Petra Arens das auch sagte, ist äh, in der Strategie wie äh, praktisch keine äh, Überraschung, dass wie in der Europäischen Union Gleichstellung kann gehabt wird, ist mehr diesem Business Case untergeordnet. Also solche Formulierungen sind zum Beispiel in der Strategie, dass Gleichstellung ist eine Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige, florierende europäische Wirtschaft. Also Gleichstellung ist wichtig, nicht weil Gleichstellung gut ist, weil wir Gerechtigkeit für Männer und Frauen wollen, sondern es wird verkauft an Entscheidungsträger. Ihr könnt es gerne unterstützen, dass doch, Frau Kovacs, Sie äh, sind manchmal ein bisschen unterbrochen. Ich liegt das, an der in der das äh, kann in bestimmten Kontexten äh, hilfreich okay. sein. Aber Frau Kovacs, vielleicht schalten Sie das Video aus, damit wir das besser, Sie besser hören können, bitte. Es gibt Unterbrechungen. Ja. Danke. Hört man mich gar nicht? Äh, doch, aber mit Unterbrechungen. Okay, aber jetzt kann ich einfach weitermachen. Und, ja, und ja, jetzt alles. ist es besser, danke. Ähm, Okay, dann also. so. Ähm, ja, also das ähm, praktisch äh, scheint es so, dass Gleichstellung äh, mit Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen äh, gleichgesetzt wird äh, und ähm, also Arbeitsmarktbeteiligung auch gleich Emanzipation wäre für Frauen und äh, äh, das wäre das Ziel äh, ähm, für alle und das, dabei wird komplett die Erfahrung von Millionen von Frauen einfach außer, außer Acht gelassen, die in sehr schrecklichen Arbeitsbedingungen zu sehr niedrigen Löhnen arbeiten. Also wenn man äh, damit so argumentiert, soll man sich glaube ich nicht wundern, dass äh, Menschen nicht glauben, dass die Gleichstellung für sie ist, weil, hallo, ich, wie sie arbeiten und schuften ist nicht gerade, was die Menschenwürde oder Menschenrechte berücksichtigt. Und in der ganzen Strategie hatte ich das Gefühl beim Lesen, das betrachtet Pflege und Care Arbeit nur als Hürde. Also man muss die Arbeitskraft der Frauen, freisetzen und dafür müssen wir irgendetwas tun, damit sie ihre Arbeitskraft äh, freisetzen können. Ähm, und dazu fällt auch nicht viel ein. Es geht es schon darum, Institute aufzubauen, also für Arzt, Pflege, Kinderbetreuung. Ähm, das wurde in der Pandemie sehr äh, stark auf wie wir hören Sie jetzt ganz schlecht. Die Verhältnisse sind ja, aber sehr, sehr schlecht. Oder was kann ich anders machen? Jetzt also geht es wieder. Hab, ja, es war kurz Unterbrechung. Ja? Vielleicht wiederholen Sie noch mal den letzten Gedanken. Ähm ja, also das, ähm, in der Strategie steht ähm, häufig, ähm, man sollte die Männer sensibilisieren, damit sie äh, Care-Aufgaben aufnehmen. Aber damit wiederum wird die ganze Frage äh, individualisiert äh, und nicht, dass nicht beachtet, dass äh, wie man auf dem Arbeitsmarkt präsent sein muss, äh, setzt voraus, dass man einfach keine Care-Aufgaben hat. Also der Arbeitnehmer äh, hat einfach... Keine äh, Mutter, die im Tode liegt, kein, die, die am Sterben liegt, keine äh, drei Kinder äh, zu pflegen. Ähm Und äh, als le letzter Punkt würde ich noch, noch äh, nennen, was in der Strategie auch europäische Perspektive von EU-internen Ungleichheiten. Das ist nichts Neues. Also das war auch in früheren Strategien auch nicht äh, drin. Äh, äh, aber das, äh, wenn man Pflege organisiert, äh, wie in anderen Branchen der Wirtschaft in Westeuropa auf äh, Arbeitskraft, auf äh, Peripherien der EU, Südeuropa und Osteuropa zurückgegriffen. Also es sind nicht unbedingt äh, äh, bessere soziale Versicherungssysteme und nicht unbedingt fleißigere Männer äh, dabei, sondern äh, allein in Deutschland, äh, allein in der Alterspflege sind 300 bis 500.000 osteuropäerinnen in Haushalten beschäftigt. Zu sehr schlechten Arbeitsbedingungen mit sehr wirklich es sehr Lebensrealitäten äh, ähm, sind. Ähm, also das nennt ähm, die äh, tschechische Soziologin äh, verzerrt Emanzipation, also dass die Emanzipation der Frauen auf dem Rücken von anderen Frauen passiert. Äh, und solche Fragen dafür für mich Intersektionalität. Äh, äh, das ist, glaube ich, äh, in der kompletten Ausgeblieben. Also mit Stereotypen und Frauen sollen in lukrative Berufe gehen, äh, solchen Aufrufen äh, äh, wurde äh, gearbeitet, aber nicht mit der Lebensrealität in Europa. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Ausführungen. Ich möchte als Nächste die Position vom Deutschen Frauenrat erfragen. Juliane Rosin ist hier. Sie leitet die internationale Gleichstellungspolitik beim Deutschen Frauenrat und arbeitet schwerpunktmäßig vor allem zu frauenpolitischen Dialogen der G7, G20, zu Sida und zu Menschenrechtspolitik und digitaler Transformation. Ähm, Frau Rosin, in ähm, die Position des Deutschen Frauenrats zur EU-Gleichstellungsstrategie, ähm, da gab es ja ähm, eine ausführliche Strategie, eine ausführliche Kritik dazu, unter anderem, dass ein Aktionsplan mit smarten Zielen fehle und auch Gender Budgeting. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Sehr gerne und danke für die Werbung. Natürlich halte ich unser Produkt gerne noch mal in die Kamera. <lacht> Auf frauenrate.de kann man sich krisenfest und konsequent runterladen und die 20 Seiten, die ich nicht alle jetzt erzähle, dann noch nachlesen. Aber ansonsten können wir gerne dazu noch was sagen. Wie Sie gerade schon gesagt haben, Nein, vielleicht gehe ich noch mal einen kurzen Schritt zurück. Also ich glaube, ich würde gerne in Richtung Terry reingehen. Es gibt einige Positionen, die wir durchaus positiv sehen und die wir auch gerne wahrnehmen und wertschätzen möchten und hoffen, darauf aufbauen zu können, um die richtige Richtung weiterzugehen. Aber gleichzeitig... Mein Gott, es geht einfach zu langsam. Also wenn wir uns die letzten Zahlen des EIGA angucken, dann sind wir immer noch knapp unter 70 Prozent, was Gleichstellung angeht. Sie stellen fest, dass es ungefähr ein halbes Prozent jedes Jahr nach vorne geht. Da können wir schnell rechnen. Das sind 60 Jahre, bis wir irgendwo mal angekommen sind. Dann kommt noch die eine oder andere Krise dazwischen und dann wissen wir ganz genau: hier letztes Jahr. Mh, vielleicht geht es doch nicht so schnell. Und insofern... Allein die Veröffentlichung dieser Strategie war einfach schon mal ein wirklich sehr wichtiges Zeichen, wie Terry Reinke ja auch schon gesagt hat, wir haben sehr lange darauf gewartet, es war sie da, wir haben sie alle intensiv gelesen und wir haben viele, viele Themen wiedergefunden, die uns auch beschäftigen, viele, die wir schon lange kennen, aber auch beispielsweise der Bezug zur Digitalisierung oder auch in Richtung ähm, die großen Klimaziele der EU zu sagen, das muss alles miteinander zu tun haben, da saßen wir nur da und dachten, ja, das stimmt ganz genau. Und dann liest man als emsige Leserin weiter und denkt so, ja, aber wie genau und was sind dann die Indikatoren und bis wann soll dann das passieren und wie genau soll dann das hinzukriegen sein? Das wäre auch meine Frage gleich an die Vertreterin ähm, der EU-Kommission. Wie genau, Das darf ich mir das vorstellen, dass die Taskforce arbeitet, hat Frau Dalli einen mehr als 24-Stunden-Tag, ist sie überall emsig dabei? Was ähm, wir in Deutschland ja haben, ist, dass vor einigen Jahren kam der zweite Gleichstellungsbericht raus, gerade arbeiten ja die entsprechenden Personen am dritten und die haben als Teil dieses Gleichstellungsberichten ein klares Raster dargestellt, wie kann dann Gleichstellung institutionell wirklich verankert werden. Und einer der vielen Tipps, die wir auch als Basis genommen haben für unsere Bewertung der Strategie, ist einfach, natürlich muss jedes eigene Ressort selbstständig Gleichstellung umsetzen. Das sollte am besten koordiniert werden von jemandem, der das federführend in der Hand hat und beispielsweise auch Laubhausen zur Verfügung stellen kann. Also sprich, Frau Dalli und ihr Team kann das grundsätzlich in die Hand nehmen, kann aber niemals alleine dafür verantwortlich sein. Ansonsten geht das nicht nach vorne. Und ich meine, im März, ich glaube, am 6. März wurde die Strategie veröffentlicht. Am 13. März fing in Deutschland der Lockdown an und im Rest Europa so ähnlich. Und dann waren alle wunderschönen Worte auf einmal so ganz kurz zur Seite geschoben, weil jetzt müssen wir erstmal Krisenmanagement machen. Und dieses, es muss immer Teil dabei sein, das kann ich wunderbar sagen, in Zeiten, in denen alles friedlich ist. Und dann hatten, ich glaube, Frau Arend, Sie hatten das ja gerade auch gesagt, im Krisenstab von Frau Dalli, Quatsch, von Frau von der Leyen, saß auf einmal eben keine Frau Dalli, die da gesagt hat, okay, also wenn das ein Standard Herzensangelegenheit ist, dann möchte ich, dass das und das jetzt passiert. Ist nicht passiert. Ähm, Vorhin wurde auch schon genannt die Initiative Half of It, an der sich der Deutsche Frauenrat genau wie die EWL auch intensiv beteiligt haben, weil wir in dieser Fülle der Aktivität oder der Fülle der Aufgaben und Schwierigkeiten, die auf einmal kamen, Klammer auf, auch wir waren Menschen, die zu Hause auf einmal im Homeoffice mit Kindern und nicht mehr schlafen waren und irgendwie gucken mussten, wo können wir uns jetzt reinbringen, auch festgestellt haben, alles klar, das, was wirklich besonders ist 2020, ist, dass eine unglaublich große Menge an Geld auf einmal relokalisiert lokalisiert wird und auch wenn man so tut, dass das alles äh, geschlechterneutral wäre, würde ja selbst, wenn es geschlechterneutral wäre, es nur bedeuten, dass der Ist-Zustand zementiert wird. Wer will das? Niemand. Das heißt, wenn ich sogar noch das umsetzen möchte, was ich vorher großspurig in der, äh, in der ja, in der Strategie erzählt habe, müsste ich also explizit diese neu freigewordenen Gelder nutzen, um in eine andere Richtung zu steuern. Wir haben ja vorhin auch schon kurz von der Studie gehört, die gesagt hat, Moment mal ganz kurz, also in den und den Bereichen sind besonders Frauen unterwegs, die sind besonders von der Pandemie betroffen, aber das Geld geht woanders hin. Und ich glaube, es ist einfach eine wichtige ja, gemeinsame Aktivität, weil die dann von unterschiedlichen NGOs, Vertreterinnen des EPs, Wissenschaftlerinnen, aber auch die Vertreterinnen, die mit eben im Rat saßen, mit darauf hingewirkt haben, dass zumindest jetzt im mehrjährigen Finanzrahmen, eben der Zusatz ist 2023, muss das EP nochmal gucken, wie sieht es dann aus und können wir so weitermachen. Also zusammenfassend, schöner Anfang. Wir haben sehr viele Ideen weiter dazu. Wir bieten auf jeden Fall an, im Dialog zu bleiben. Und ich glaube, das ist einfach auch wirklich kritisch. Das wäre auch unsere Mitkritik an der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, zu der ja gerade schon sehr viel gesagt wurde. Sie hatten schwierige Situationen, sie haben ein paar Sachen nach vorne gebracht, keine Legislativvorhaben, aber immerhin Ratsschlussfolgerungen. Da stehen tatsächlich auch ein paar gute Sachen drin. Aber ich glaube wirklich, in dieser Krise weiter nach vorne zu kommen, ist einfach der konstante Dialog, auch mit Vertreterinnen der Zivilgesellschaft und zu gucken, was sind die ganz konkreten Sachen, bis wann können wir das hinkriegen, wie können wir Allianzen schmieden, dass wir da weiter nach vorne kommen. Und vielleicht sage ich doch noch ein Wort zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Also jetzt als Mensch, Sie haben mir wirklich leid getan. Das ist ja auch einfach wirklich dramatisch. Ja, dann warte ich 13 Jahre darauf, dass ich wieder rankomme und möchte was nach vorne bringen. Also auch wenn es vielleicht nicht ganz progressiv im, im gesamt EU-Kontext ist, gab es ja tatsächlich Dinge, die nach vorne gebracht werden sollte. Und dann ist es technisch alles so schwierig. Ich würde trotzdem noch mal sagen, die, die, die Ratschlussfolgerungen, die rausgekommen sind, da sind dann auch so Sachen drin, wie die Verringerung der Negativanreize endlich mal beenden. Ich habe es gelesen, das werden wir auch den entsprechenden Vertretern hier in Berlin noch mal ganz deutlich zeigen. Das ist da drin, da haben sich alle darauf geeinigt. Genauso wie die Aufwertung der haushaltsnahen Dienstleistungen, möglicherweise auch Finanzierung. Das sind Sachen, die sind einfach wirklich auch besonders und die dürfen jetzt nicht unter den Fisch fallen. Und ähm, gleichzeitig zu gucken, dass ja auch nicht nur nationale Aspekte angeguckt wurden, sondern eben auch der dritte Generationsplan auf den Weg gebracht wurde durch die Kommission. Und dazu sollte es ja auch Ratschlussforderungen geben. Und das gelingt dann wieder nicht, weil genau die üblichen Verdächtigen sagen, Entschuldigung, das führt eindeutig zu weit, Gender Equality, was auch immer, das können wir leider nicht. Und das ist dann einfach wirklich, äh, ja, heartbreaking, das sich mit anzugucken, dass im Endeffekt im Rat die ganzen großen Ideale, die wir angeblich alle haben, dann doch nicht durchkommen. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns jetzt sehr auf Karin van der Kerkhove. Sie ist Leiterin der Abteilung für Gender Equality in der EU-Generaldirektion Justice and Consumers. Ähm, es wurde ja schon mehrfach einige Fragen angesprochen. Ich wollte auch fragen, wie kam es denn zu der Prioritätensetzung bei der Strategie und was hat es mit der geplanten Taskforce für Gleichstellungspolitik auf sich? Und vielleicht können Sie noch ein bisschen ähm, was zur Umsetzung sagen. yes hello can you hear me yes okay okay yes hello and um i'm sorry i will speak in english i will be the one tonight speaking in english um i have studied in germany but it's a long time ago in heidelberg um, uh, and so guten abend uh, <laughs> um, it would take me uh, or you too much time to listen to me in, in german so just in english and thank you for inviting me it's um, a really already an interesting discussion and you have um, several of you have um, highlighted some um very relevant questions and concerns um i think The the uh, for us, of course, we are we are at the origins of the gender equality strategy at the at the EU level, and so we are um, uh, definitely a big supporters of the strategy because we think it's really a renewed framework which shows the commitment of um, a union of equality and commitment that was made by our president uh, von der Leyen in her political guidelines and. It has been mentioned, I think, um, already, that during the previous commission, from 2014 to 2019, we did not have a formally endorsed EU strategy on gender equality. We had a strategic engagement, it was called. It was not an official um, EU or commission document. Um, and th the aim of the strategy is not only to to show the priorities at EU level of what we think should be the priorities in the area of uh, gender equality. But it's really also uh, the strategy we see, that the strategy steers how gender equality is approached in the member state, what actions are taken. So it, it has this kind of multiplying effect. Uh, it steers the strategies in all the uh, member states. Um, I think also what what's, this new framework has come also together or shortly after um are new for the first time commissioner for equality um this uh, which is for the first time we have like a face yeah someone who is a face at the eu level of matters of equality including uh, gender equality and so as you know it, it it has three main goals this strategy at the eu level so being free from violence and stereotypes make sure that women and men have equal opportunities to thrive and guarantee that they have equal chances to lead european society and we have a number of crucial actions in there um it has been mentioned a lot how will uh, in the, in the discussion how will this be implemented in in practice um and and will this commissioner have um um uh, the means and the tools to achieve what is in the strategy now it's true that um helena dali as our commissioner does not have herself a dg as we call so an administrative service but in the in the end uh, what she has is she has part of a dg so what happens is for instance i am personally from the director general justice and we have within the dg justice we have a number of units that deal with equality and we are actually the service that works for the commissioner dali The same happens with those units in other DGs that deal with equality specifically. And I think, for instance, about the, the unit in, in, in our, with our colleagues in the employment area, which work on disability equality. And so there they also directly report to um, uh, Commissioner Dali. So there is not only the task force, there is real administration below commissioner dali we work we realize we uh, the, the objectives of the of the strategy uh, in addition and this is also something very new at the institutional level in the commission there is now this um, task force which is a, a, a small team of people in our secretariat general which has as the task to bring together and um um promote all the activities in the commission in all sectorial areas going from trade to transport to climate change to health to bring these all together and monitor how all these um activities at eu level um, um take a gender sensitive approach and how they mainstream uh, mainstream uh, gender and actually when we adopted the strategy the last year um, in the strategy there are a number of actions that are mentioned but what you don't see is like a kind of list that we have besides the strategy and which has like more than 100 actions in sectorial areas where other colleagues and other commissioners actually have committed to mainstream uh, gender so institutionally this is a big change because now previously under the commissions we were like the ones, this, the small gender equality units in the entire commission apparatus, we were the ones that were monitoring, mainstreaming in all these sectorial areas. We had no leverage to do that. Yeah. Now we have it at the level of a secretariat general, which has really the power to go to individual commissioners and say, look, have you delivered on this promise? Have you delivered on uh, this project? And have you included the gender perspective? So this is quite a big institutional change, I would say, on the side of the Commission, with a Commissioner with a full portfolio only dedicated to equality with a task force that With a service which which um, implements those targeted equality actions and then with the task force which oversees what happens in the Commission, uh, more generally. So that's what happened on the Commission side. I, I totally agree with um, It what. it's a common Okay, uh, so I totally agree with what has been said by by the other um, uh, um, uh, speakers in the council. You don't have yet this institutional structure. We don't have a council formation on equality. So, we have most of the time we find ourselves with um, uh, social affairs um, uh, ministers, uh, but equality ministers are not able to to to meet. Um, so I think I'll. I'll keep it for that. I just one um, issue that I will still mention because it has been mentioned by several of you. There is a commitment in the strategy to present a pay transparency proposal. Um, and I can tell you that this proposal will be forthcoming uh, very, very soon. Um, we can speak about that later still. Ja, vielen Dank, Frau Wande-Kerkhofer. Ich schaue gerade auch mit Henning von Wagen, ob es Fragen gibt aus dem Publikum. Ähm, Henning, magst du kurz dazu was sagen? Und ich rufe sie auch auf, schreibt uns, meldet euch, melden Sie sich. Und ja, bitte, Henning. Ja, ähm, es gibt einige Fragen. Äh, zum einen von Gabriele Abels, äh, an alle Diskutantinnen gerichtet. Erstens, wie schätzen Sie den Erfolg der deutschen Ratspräsidentschaft in Bezug auf das Thema Gewalt gegen Frauen ein? Und zweitens die Frage: Müssen wir die Gender-Strategie nicht im Verbund mit den angekündigten Schwesterstrategien zum Thema Rassismus, LGBTI, Q, Sinti-Roma, Behinderung sehen? Dann gibt es noch eine Frage an Terry Reinke. Renate Wielpütz bittet ähm, darum, etwas zur Verankerung von Gender Equality in den Strukturfonds zu sagen, die ja über einen erheblichen Teil des EU-Budgets verfügen. Soweit im Moment. Ja, vielen Dank, Henning. Wer möchte zum, ähm, zur ersten Frage etwas sagen? Das war die Frage, ob man das nicht im Verbund sehen sollte. Ja. Also ich hatte als erste Frage, wie wir einschätzen, wie das Thema Gewalt gegen Frauen von der EU-Ratspräsidentschaft bearbeitet ah, ja. worden ist. Danke. Und ich würde da gerne auf die eigenen Worte der Trio-Präsidentschaft verweisen, die intensiv gesagt haben, dass sie sich dafür einsetzen, die Istanbul-Konvention zu ratifizieren. Und ähm, das ist nicht passiert. Ähm, insofern würde ich sagen, sehr schade, dass diese Zeit nicht genutzt wurde. Wir hoffen intensiv, dass jetzt in diesem Jahr, das heißt zusammen mit Portugal und Slowenien, das weiter passiert. Frau Giffey ist sehr stolz darauf, dass es jetzt eine EU-weite Hilfe-Hotline geben wird. Zumindest hat man sich darauf mündlich schon mal verständigt und wird das weiter vorantreiben. Ich finde, es reicht nicht und wir möchten gerne die anderen Sachen nehmen. Danke, Frau Ahrens, hatte sich auch gemeldet? Und im Anschluss Terry. Ja, also vielleicht nur, nur kurz, weil ich sehe das sehr ähnlich wie jo, Juliane äh, Rosin auch mit der Telefonhotline. Ich meine, auch das war etwas, was früher schon an. Also, ich meine, ich, ich, ich kann mir immer schlecht vorstellen, wie kompliziert es ist, wenn man wirklich etwas dringend erreichen möchte, so eine EU-weite Telefonhotline einzurichten, weil die gibt es ja auch für andere Sachen. Und da sollte man noch meinen, dass da irgendwie ein bisschen mehr als mündliche Vereinbarungen und Ankündigungen herauskommen nach sechs Monaten. Ähm, auch das finde ich ein bisschen bemerkenswert. Und ja, ich äh, stimme da aber zu, natürlich muss man sich diese Strategien im Verbund angucken, gerade wenn es sozusagen um die Frage Intersektionalität geht. Wie ist es denn, äh, was taucht wo auf? Wie, wie, ist, wie spiegeln die sich wieder? Wo sind es Über, Überschneidungen oder wo sprechen die auch zueinander? Und ähm, vielleicht nur dazu, ich fand es äh, interessant, dass die ähm, ich fand es das interessant, dass die, ähm, zum Beispiel in den Strategien, die Definition für Intersektionalität überall, die ist vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen und die nimmt das grundsätzlich aus einer Geschlechterperspektive, was natürlich ähm, so nicht <lacht> gemeint ist ursprünglich bei äh, Intersektionalität, sondern es ist eine, eine ist ein bisschen, bisschen komplexer. Und deswegen äh, hätte ich auch da gehofft, dass man da vielleicht ein bisschen intensiver darüber nachdenkt, wie man diese Strategien auch in der Hinsicht ein bisschen deutlicher verknüpfen kann. Ansonsten hätte ich noch Fragen. <lacht> Äh, gleich, dann würde ich jetzt noch äh, Terry Reintke bitten ähm, zur Verankerung von Gender Equality in Strukturfonds was zu sagen. Äh, und ich wollte Frau wandecker koefe dann auch noch fragen, wie sie die Verbindung zwischen den verschiedenen Strategien, wie die äh, tatsächlich ähm, na, von der EU-Kommission ähm, gesehen werden, wie dies umgesetzt werden soll. Bitte Terry. Ich würde gerne auch noch kurz was zur Istanbul-Konvention sagen, weil es da auch noch eine Frage von Birgit Meier zugab. Das ist in der Tat eine Konvention des Europarats, also nicht der Europäischen Union. Nichtsdestotrotz hat die Europäische Union schon in der letzten Legislaturperiode gesagt, dass wir als Europäische Union dieser Konvention beitreten wollen. Das gibt es auch schon. Also die Behindertenrechtskonvention ist auch von der EU ratifiziert worden. Allerdings, und das will ich jetzt noch mal ganz klarstellen hier, es gibt mittlerweile wirklich einen Krieg um die Istanbul-Konvention. Also es ist ein absoluter Kulturkampf, Schmierkampf, Kampagnen Sondergleichen. Wenn man die Istanbul-Konvention ratifiziert, muss man ein drittes Geschlecht einführen, wenn man die Istanbul-Konvention ratifiziert, muss man dies und jenes. Also es ist wirklich ähm, die Debatten, die wir zum Teil im Europäischen Parlament haben mit äh, Kolleginnen, äh, ja in der Tat eher aus äh, osteuropäischen Ländern, aber nicht ausschließlich. Also die AfD tut da äh, überhaupt gar kein, tut denen überhaupt nichts nah. Das ist wirklich ähm, unfassbar ähm, und auch deshalb meiner Wahrnehmung nach geht, dass es schleppend voran. Es liegt aber auch daran, dass es im Moment eine Auseinandersetzung darüber gibt, welchen Teilen der Istanbul-Konvention die EU beitreten würde, also nur den Teilen, die in Kompetenzen, die in, in den Bereich der EU-Kompetenzen fallen oder der gesamten Konvention. Der Rat will nur die Teile, in denen es EU-Kompetenz gibt. Wir als Parlament wollen der gesamten Konvention. Darüber gibt es gerade einen Rechtsstreit und wir erwarten eine Meinung vom EuGH, der dazu eine Einschätzung geben soll, wie das möglich sein wird. Das kommt hoffentlich im Frühling. Wir hatten eigentlich schon im Herbst darauf gehofft und dann geht es in der, hoffentlich in der Tat ein bisschen weiter voran. Aber auch da Natürlich gibt es Schwierigkeiten im Rat. zum Teil habe ich aber auch den Eindruck, dass man eben auch einen klaren Push, und da würde ich auch nicht nur die Kommission im Driver's Seat sehen, sondern auch andere Mitgliedstaaten braucht, die das eben immer wieder einfordern. ja? Weil wenn diesem Backlash nichts entgegengesetzt wird von anderen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel auch Deutschland, dann haben die eben leichtes Spiel, Polen und Ungarn und andere, und deshalb ist es so wichtig, dem immer wieder was entgegenzusetzen. Und dann ganz kurz, also ich könnte jetzt wahnsinnig viel zu Strukturmitteln sagen, vielleicht nur ganz kurz, also es gibt die Dachverordnung, in der so Grundregeln entschieden werden, nach denen diese Mittel vergeben werden können. Das ist ja in den meisten Teilen Shared Management, also zwischen Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission. Da gibt es ein sogenanntes Horizontal Principle, also dass grundsätzlich Geschlechtergerechtigkeit ein grundsätzliches Prinzip der Vergabe der Strukturfonds ist. Wir sehen aber immer wieder, dass eben zu wenig darauf geachtet wird, im konkreten Gender Budgeting, auch zum Beispiel mit Gender Impact Assessments genau zu schauen, wofür wird das Geld am Ende ausgegeben. Deswegen fordern wir das als Parlament immer wieder ein und hoffentlich wird das auch in dieser Förderperiode, die ja jetzt anfängt, stärker umgesetzt. Ähm wir haben da einige Erfolge gehabt, sowohl äh, was die Dachverordnung angeht, als auch einige spezifische Programme ähm, und eben auch was den Wiederaufbaufonds angeht. Und ein Satz noch, ähm, weil das natürlich eng damit verbunden ist, wir wollen als Europäisches Parlament sehr viel stärker, äh, Frau Kovac ist am Anfang ja auf die Rechtsstaatlichkeit eingegangen, dass es eine Konditionali Konditionalisierung von Rechtsstaatlichkeit, aber auch Grundrechten, und dazu gehören eben auch Frauenrechte, äh, von EU-Mitteln gibt, weil wir immer noch sehen, dass diese Mittel zum Teil aus ausgegeben werden in Projekte, die eben ganz klar auch gegen äh, Geschlechtergleichstellung gehen. Ja? Die antifeministische ähm, Ziele verfolgen und das wollen wir verhindern. Sie haben wahrscheinlich schon mal das Stichwort LGBTI-freie Zonen in Polen gehört. Das ist nur ein Beispiel. Und da sehr viel härter auch der Kommission Möglichkeiten und Instrumente in die Hand zu gehen, dann zu sagen, dann werden da keine EU-Mittel mehr verausgabt. Ähm, und das wäre für uns nochmal ein sehr, sehr äh, wichtiges Schwert sozusagen in dem Kampf auch für Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte. Sorry for being too long. Danke, Terry. Naja, sehr viele Themen und äh, geballte Infos auch. Ähm, Frau Van der Kerkhove, können Sie uns ein bisschen was dazu sagen zu den Strategien, wie die zusammen, wie die ineinander wirken sollen und können? Haben Sie mich hören können, Frau Wandelkerkrovo? Soll ich die Frage noch mal wiederholen? Ah, okay, okay, okay, okay. sorry, yeah, that, that wasn't, that didn't come through. Um, um, uh, perhaps I, I, I'm, I'm not, yeah, the link between the strategies you meant, yes, indeed, uh, yeah, I can say something about that, indeed. Uh, they, I think for the first time, the the dimension of uh, intersectionality is is is really very prominent um, um, at the EU at the EU level, and so this explicit recognition that, in any event, from the perspective of gender, where we started from, that this dimension or can be combined with other personal characteristics or identities and that these intersections can contribute to unique experiences of discrimination is now a horizontal principle for the implementation of the, the strategy. And also the other strategies um, take this, um, this this horizontal principle. For instance, the upcoming uh, EU disability strategy um, will take the same perspective. Actions for migrants take the perspective with specific focus on uh, the problems of um, migrant women, for instance. And, our strategy the gender equality strategy also refers to women and girls in all their diversity and that's how we want to show that we look beyond being just a woman or a girl but that you may have other characteristics now How to put it in, in uh, while we recognize this this as a cross-cutting principle, uh, putting this in practice is and and how to operationalize the principle is a real challenge. Yeah, um, and I can just tell you from the, the the experience we are now we are preparing, for instance, our our our pay our gender pay uh, transparency directive, and uh, it's it's we try to somehow um, go beyond what current currently exists in terms of intersectionality and um it's it's really not that easy um we are working also at eu level with different legal bases it was mentioned by some some legal bases require qualified majority for adoption other legal bases require unanimity and you cannot combine those legal bases so you you you always have um a lot of um uh, obstacles to to overcome I just wanted to say also, because it was mentioned again on the Istanbul Convention, um, I think it was um, Ms. Ahrends who mentioned in the beginning why uh, should we make uh, legislation at EU level depend on whether or not we are able to um, accede to the Istanbul Convention. Uh, and I think this is exactly something which President von der Leyen has actually taken into account because in her state of the union speech in september this is what she has said she has said we will go come forward with legislation on gender-based violence whether or not we will adhere to the istanbul convention so this legislation is coming she has committed to it it's in the commission's work program um for for this uh for this year um, and perhaps also very shortly something on the on the on the budget um uh, it's indeed uh, true that in the the the uh, general multi-annual financial framework the ministers agreed last year um in in in July that uh, gender equality will be a um, a general underpinning uh, um principle in the budget and so now um, from this general framework the individual structural funds are being um, negotiated and we are following closely and trying to promote uh and strengthen the dimension that they are including and in each of the separate um, structural funds that's how it's technically done at eu level has a different legal basis and so in each legal basis we promote and we try to insert gender as uh, the gender perspective as much as we can um, but thank Thanks to the, the the help, definitely I should say, of the European Parliament, um, we are much more um, um, we are more successful than we have been in the past in this respect. And i think also it's really worth mentioning that the next generation eu um so the recovery fund now following the compromise that was reached in december has an obligation on member states when they make use of the funds that will be available for the recovery for reforms for investments etc they um have will have to show in their national plans how the investments will actually um promote uh, equal opportunities and gender equality so this is uh, something that we uh, i we had not even uh, hoped to to to uh, or dreamed of uh, but i think you you can really see that with the help of the european parliament and i Completely agree with uh, Miss Reintke. Um, uh, it is possible to get uh, these commitments in the spending as well. Yes, thank you so much. And uh, you know what? We. Uh, ich say jetzt, ich spreche auf Englisch. Entschuldigung. Vielen Dank. Um, wir sind jetzt direkt schon in die zweite Fragerunde reingekommen. Warum? <laughs> Dabei ging es um Intersektionalität und ich möchte gleich ähm, eine Frage an Juliane Rosin weiterleiten. Ähm, in äh, der umfangreichen Stellungnahme, die ich schon genannt habe, äh, wird auch auf ein problematisches Verständnis von Intersektionalität äh, in der EU-Strategie hingewiesen. Äh, es äh, wird davon gesprochen, äh, von einer Hierarchisierung oder Viktimisierung von Diskriminierung. Könnten Sie das ein bisschen ausführen? Ich glaube, über Intersektionalität können wir sehr lange sehr viel reden, da wir nicht mehr so viel Zeit haben, ähm, vielleicht noch mal zusammenfassen, was wir uns wünschen. Ähm, erst einmal muss ich ja auch ein Bild davon haben, für wen ich äh, bestimmte Politiken mache und ich brauche auch einfach bestimmte Indikatoren, das habe ich vorhin schon gesagt, aber ich brauche einfach ganz klare Informationen, die muss ich erheben. Auf, und die zusätzlichen, oh Gott, jetzt habe ich schon so viel geredet, jetzt geht meine Zunge mit mir durch. Also, das Alge wird ja explizit auch aufgefordert oder sollte aufgefordert werden, unserer Meinung nach, dass es eben nicht nur geschlechterspezifische Daten erhebt, sondern eben die in Verbindung mit den Teilen des Lebens, die wir alle noch mittragen. Ich glaube, das wurde vor mir jetzt gerade auch schon an verschiedenen Stellen gesagt. Und ähm, das, wir auf jeden, das, was wir auf jeden Fall schon mal wahrnehmen, ist, dass in diesen Ratschlussfolgerungen, die Deutschland ja jetzt schon mal wenigstens auf den Weg gebracht hat, dass man Anteile davon in der Sprache schon mal mit aufgenommen hat. Das möchte ich jetzt mal wenigstens positiv wahrnehmen. Und äh, wir hoffen, dass in den Versuchen zumindest zu dem, ähm, zu, für einen gemeinsamen Index zum Gender Care Gap, den man ja versucht zu harmonisieren zwischen den EU-Staaten, dass da schon mal die ersten Ideen oder die ersten ja, Schritte in die richtige Richtung mit aufgenommen werden. So, das ist das eine. Aber das, ich glaube, das, worauf Sie ein bisschen hinaus wollten, ist einfach nur zu sagen, das läuft jetzt alles mit und wir denken die ganze Zeit, Women and Girls in all their diversity, wird zum Schluss nichts ändern. Also das ist so ein bisschen das, was Sie anfänglich auch gesagt haben. Wir brauchen einfach smarte, konkrete Ziele und zu sagen, wie wollen wir denn da hinkommen? Wir brauchen ganz klare Aktions und ansonsten wird es nicht passieren. Ansonsten haben wir einfach immer wieder diese Betonung und zum Schluss haben wir eigentlich äh, ja, eine gewisse Freiwilligkeit und die möchten wir ganz gerne ausmerzen. Und insofern muss man das von Anfang an mitdenken. Und es ist nicht nur, also vielleicht noch ein äh, Punkt zu dem, was vorher gesagt wird, die Verlinkung mit anderen Sachen. Also Frau von der Leyen hat ja gleich zu Beginn der Krise gesagt, alles klar, wir reden jetzt ganz viel über Corona, aber es gibt ja noch andere Themen, die wir hier in der EU wichtig finden. Das ist auf jeden Fall Digitalisierung und das ist natürlich unser großes Klimaziel. Und ich habe immer das Gefühl, dass man dann noch sich Energie geben muss, um in dieser langen Auflistung von wichtigen Themen jetzt noch eins dazuzubringen, nämlich jetzt auch noch Gleichstellung und dann auch noch bitte Intersektionalität. Und das müssen wir irgendwas gemeinsam gelingen aufzulösen. Also wenn ich... Klimaziele habe, wenn ich bis 2050 auf jeden Fall eine äh, klimaneutrale EU haben will, dann muss das klar sein, dass was auch immer ich da tue, geschlechterneutral funktioniert oder beziehungsweise Geschlechtergleichstellung nach vorne bringt und natürlich mit den entsprechenden Aspekten auch äh, ja, die ganzen Intersektionalitätspunkten und endlich bestehende Hierarchien auflöst. Das mag komplex klingen, aber nur so können wir irgendwann einen Schritt nach vorne kommen. Wenn wir die ganze Zeit denken, wir machen erst das eine und dann das andere und wenn wir ganz schnell sind, können wir noch fünf andere Dinge nebenbei machen, dann wird das nicht passieren. Okay. Ähm, Frau Kovac, ähm, es wurden jetzt schon mehrfach so ein bisschen auch ähm, ost- und Mitteleuropäische äh, Länder angesprochen in dem Zusammenhang. Und ähm, vielleicht möchten Sie auch noch mal ein bisschen was sagen zu Ihrer Sicht, äh, wie die EU-Strategie Intersektionalität ähm, repräsentiert oder darstellt. Ich schalte das Video aus, damit dass wir größere Chancen haben, dass man mich hört, aber ich bin voll dabei. Danke. Ja, also ich, ähm, ich habe darüber auch in demselben Text mit Alenada Harenko auch ein bisschen darüber geschrieben, äh, dass, äh, aber das wurde auch jetzt schon gesagt, also wenn es so zu, allgemein gehalten wird, äh, Mädchen und Frauen in all, all ihrer Diversität, das, okay, danke, das ist ein Lipservice, damit sind wir nicht weiter. Äh, aber außerdem, äh, als ich die Strategie las, musste ich manchmal wirklich so lachen, weil es so parodiehaft war äh, auf ein äh, oder ging von, äh, benutzte eine Intersektionalitätsauffassung, wie die äh, wie sehr lustig ist, wie zum Beispiel eine Migrantin mit Behinderung kann aus drei oder mehr Gründen diskriminiert werden. Also so eine Zusammenzählung von Unterdrückungen, eine Frau, Migration, Behinderung, also das ist dreifach diskriminiert. Also, ähm, ähm, und es betrachtet auch ähm, Unterdrückungen oder Ungleichheiten auch als Merkmale und Identitäten. Und äh, es gibt so diese Excel-Tabelle sehr statisch. Es gibt dann immer Mann, Frau, Hetero, Homo, ähm, Einheimisch, Migrant, ohne Behinderung, mit Behinderung und die Liste kann unendlich fortgesetzt werden. Und dann man rechnet die Punkte zusammen, wie viele Unterdrückungen man hat. Also es ist, ähm, ich, ich finde das unseriös, ähm, ganz ehrlich. Also das, ähm, äh, damit kann man auch nicht ähm, das ist auch überhistorisch, also, also dass diese Kategorien immer schon eine Ungleichheit bedeutet hätten und immer schon Unterdrückung bedeuten würden in der Zukunft und das also, dass es also nur um Diskriminierung und einen Respekt von Diversität äh, gehen würde. Also ich, ähm, ich denke, wenn wir, äh, darauf hat auch äh, Petra Arens schon äh, ähm, hingewiesen, also wenn wir das, ich finde, dass wenn man das intersektional betrachtet, das ist, ähm, könnte äh, theoretisch äh, sehr äh, vorwärts schauen oder progressiv sein, äh, aber wenn, dann, wenn wirklich Strukturen ähm, miteinbezogen werden und nicht als Merkmale und Identitäten und Charakteristika äh, von Menschen ähm, abgehandelt. Also zu den Fragen, die ich in äh, meinem letzten äh, Beitrag gesagt habe, wie Ausbeutung auf dem Arbeitsmarkt, Unterbewertung der Kehrberufe, ähm, ähm, EU-interne Ungleichheiten, das sind alles Sachen, äh, die wir anpacken müssen. So ein an Ansatz kann es nicht. Und die, noch schlimmer, die Rechten bieten irgendwelche Lösungen auf solche Fragen an. Also, das ist so äh, äh, mein Punkt noch damit. Also, wenn wir, äh, wir können möglicherweise kritisch sein äh, gegen, gegenüber der Tatsache, dass die Rechten, zum Beispiel in meinem Land, in Ungarn, äh, ähm, Pflegearbeit komplett als Familienaufgabe und Frauenaufgabe ansehen. Äh, aber so wie sie darüber reden, äh, entspricht viel mehr der Lebenswirklichkeit von vielen. Frauen, also sie bauen außerdem sehr viele Kitas aus. Also es ist nicht so, dass die Frauen einfach aus dem Arbeitsmarkt rausgenommen werden. Ähm, aber trotzdem äh, fühlen sich viele in ihrer Würde viel mehr anerkannt. Oder in Polen, äh, als diese 500 plus äh, eingeführt wurde, das ist die größte Umverteilungsmaßnahme seit der Wende äh, in Polen. Und das wurde äh, also dieses sehr hohe Kinder, sehr hohes Kindergeld 150 Euro pro Kind. Und das wurde von Liberalen und Feministen äh, als äh, frauenfeindlich eingestuft, weil das äh, eine Init incentive, incentive ein, äh, bedeuten würde, dass äh, Frauen nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt gehen. Aber gerade in der Krise der Sorgearbeit äh, bedeutet das äh, schon eine sehr große Anerkennung. Und, äh, ich bin mit dieser Richtung nicht einverstanden, aber dabei reicht nicht, wenn wir sagen, die Rechten verachten Frauenrechte, weil erstens viele Frauen erleben es nicht so, also sowohl in Ungarn als auch in Polen. Äh, äh, die, mehr Frauen unterstützen diese Parteien, also PiS und Fidesz als Männer. Ähm, und zweitens haben wir bessere Lösungen, ähm, also nur ähm, und, und ich glaube, um bessere Lösungen zu haben, müssen wir auch ähm, ja, diese Fragen wie, ähm, wie Ungleichheiten äh, oder Arbeitsmarkt oder Anerkennung von äh, Care institutionell zu Hause ähm, anders auffassen. Vielen Dank. Ähm Terry, ich würde gerne fragen. Die Grünen ähm, haben auch was zur Intersektionalität, haben das kritisiert, dass die EU-Kommission das als Schlagwort benutzt und äh, keine greifbaren Initiativen zur Unterstützung diverser Gruppen bietet. Ähm, wie ist das gemeint? Angesichts der Tatsache, dass ich in zwei Minuten gehen muss, fasse äh, ich das vielleicht mal zusammen gemeinsam mit, mit vielleicht auch ein paar Schlussworten, die ich schon mal äh, an euch und sie richte. Ähm, also ich glaube, es ist jetzt schon viel so ein bisschen dazu gesagt worden. Also ich will vielleicht erst noch mal positiv erwähnen, dass es überhaupt diese Perspektive gibt und dass es offensichtlich als politisches Ziel anerkannt worden ist, ähm, Diversität stärker wahrzunehmen. Ähm, das will ich erstmal auch anerkennen, ja, weil ich meine, dafür wird Helena Dalli niedergeschrien von einigen Leuten im Europäischen Parlament. Also ich glaube, das muss man sich auch einfach nur mal klar machen, ähm, dass es sozusagen dagegen natürlich auch eine Riesen. Front gibt und dass es ganz viel politischen Incentive auch in der Kommission gäbe, das einfach so ein bisschen sterben zu lassen einfach die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die in den Verträgen steht und immer wieder das und so und das wird nicht gemacht, also das ist schon mal positiv. Ich glaube aber auch in der Tat, dass es zum Teil und das sieht man dann eben auch in diesen Kommunikationen nicht zu Ende gedacht ist, also dass es wirklich eine ganz neue Auseinandersetzung damit ist. Ich würde aber vielleicht so ein bisschen, also natürlich durch das Europäische Parlament, aber auch durch zivilgesellschaftliche Organisationen da auf so einen Lernprozess hoffen. Weil ich glaube, dass es das halt ein zum Teil auch sehr schwerfälliger Tanker ist, so dieses, diese Institution, Kommission und da sitzen Leute, die sich auch zum Teil wahrscheinlich noch nicht jahrelang mit diesem Thema beschäftigt haben und da immer wieder ganz konkrete, wie das ja jetzt auch schon von Frau Kovac und Frau Rosin gekommen ist, was sind sozusagen die Learnings, ja was muss passieren, damit das dann auch wirklich in der Realität irgendwie ankommt und nicht einfach nur ein Schlag bleibt, dass sie sich irgendwie schön in Sonntagsreden mal sagen lässt, wir sind jetzt auch intersektional unterwegs. ja, Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das würde ich vielleicht verbinden mit der Frage, was muss jetzt eigentlich kommen oder was sind sozusagen Schritte, von der ich glaube, wie wir die Kommission in Bewegung kriegen, stärker aber auch alles Weitere feministisch. Und da würde ich schon sagen, dass es eben einen politischen Druck braucht. Also ich glaube, man kann in der Analyse wahnsinnig stark sein und äh, wahnsinnig auf den Punkt, ähm, wenn es am Ende kein Polit... Wenn niemand in der Kommission oder im Parlament oder im Rat einen politischen Preis dafür zahlt, wenn das nicht gemacht wird, dann passiert nichts. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich immer wieder klarzumachen. Ähm, also es ist wahrscheinlich rübergekommen, die Situation ist auch nicht einfach. Ähm, ich glaube aber, und das ist was, das habe ich auch gelernt in diesen sechs Jahren äh, im EP, ähm, es es gibt sehr kluge Menschen in der Kommission. Ja, und über so Fragen wie, wie man eine Blockade im Rat überwindet. Ähm, da kann man auch kreative Lösungen für finden. Ja? Man kann nämlich auch so äh, Regierungen wie Ungarn und Polen, äh, wenn die Sachen blockieren, an anderen Stellen so weit ärgern, dass sie irgendwann diese Blockaden aufgeben. Und das ist, glaube ich, was ähm, was in der Vergangenheit, gerade in der letzten Legislaturperiode äh, viel zu wenig gemacht worden ist, wo viel zu wenig auch reingeflossen ist, bewusst gerade von den progressiven Ländern in der Europäischen Union auch. Es gab eine Frage im Chat noch zu der was machen eigentlich Schweden und die Niederlande? Und da fragt man sich manchmal ja, was machen die eigentlich? Also, dass die sehr viel stärker auch zusammenarbeiten, um ein Gegengewicht aufzubauen. Und ich glaube als letzten Punkt, dass es eben an vielen Stellen auch wichtig ist, Szene zu zeigen und die Instrumente, die es gibt, auch wirklich zu nutzen. Weil die Kommission meiner Wahrnehmung nach gegen diesen Backlash und gegen diesen Angriff an vielen Stellen sehr viele härtere Möglichkeiten hat, als sie das in der Vergangenheit eingesetzt hat ähm, und dass sie dann eben damit sozusagen einerseits eine klare Kante zu zeigen, aber eben andererseits auch ähm, äh, progressive Sachen dadurch vielleicht stärker nach vorne bringen zu können, ähm, eine erfolgreichere Strategie hätte, als sozusagen mit dem immer wieder tolle Ankündigungen machen, tolle Kampagnen haben, tolle Überschriften sammeln, aber halt dann in der Substanz, was Gesetzgebungen angeht, was konkrete Maßnahmen angeht, was wirklich auch messbare Ziele angeht, sehr viel weniger zu bekommen. Also ich glaube, wir müssen wirklich an einigen Stellen, ich sage das nicht gerne, aber es ist so, wir müssen wirklich Hard Politics spielen und wir müssen das Thema eben so hoch auf die politische Agenda setzen, dass das auch dann wirklich am Ende gemacht wird. Ja, vielen Dank, Terry. Und schade, dass du schon los musst. Dann ähm, bedanke ich mich recht herzlich. Und ähm, würde gerne Henning fragen, wie sieht es denn aus im Publikum? Wir haben immer noch äh, über 100 Leute, die dabei sind, ähm, die ich auch herzlich grüße. Und es gibt ein paar Fragen. Jetzt geht die Technik. Ja, wir haben noch ein paar Fragen, vielleicht da gehen wir thematisch noch mal kurz zurück. Wir sind ja eigentlich noch im Block Intersektionalität. Es gibt eine Frage von Richard Köhler an Karen van der Kerkhove und an Esther Kovacs. Zunächst an Karen van der Kerkhove. How will it be ensured that trans people are not falling in the cracks? Between the different units. So far, so ich weiter. So far, the gender equality unit has not addressed the specific vulnerability of trans people in gender-based violence. And the non-discrimination unit did not feel competent to cover. Gender-based violence. Ich habe gerade Rückkopplung Der letzte Satz zu dieser Frage: Trans people face harassment, discrimination and violence exactly because they do not fulfill gender expectations. And Esther Kovac noch die Frage, how does singling out trans people from not being protected by gender equality measures will help fight back against the conservative backlash in Eastern Europe, as you seem to suggest in your publication? Ich weiß nicht, wer da Danke beginnen schön. möchte. Ja, ich würde gerne Frau der kofe zuerst fragen und dann Frau Kovac. Yes. Yes. yes, indeed, it's true that when we have um, talked about uh, gender-based violence, we are mainly talking about violence against women and girls. And the reason for that is indeed that um, the statistics show that this, that proportionately it's mainly women and girls that are affected by uh, violence. And it's we have our action, basically, because we started from the premise that we would um, as EU adhere to the Istanbul Convention, and the Istanbul Convention is about women and girls. That's how it shaped our, our, our preparations and action about um, uh, gender-based violence. But in the LGBTIQ strategy, it's act, it, the harmful practices and the violence against um, um, trans people in particular is also is also definitely, um, uh, definitely recognized. Um, um, and uh, perhaps i also wanted to say just a, f a few um uh, comments on on this intersectionality now it's i think it's the first time that it um, it's features so prominently yeah, on, on, on the EU gender equality strategy. And of course now, as I said, it's a challenge now to operationalize it. But it's not that nothing is happening. And I just give you a very concrete example um, uh, of how we are now reflecting on, on a very concrete case of intersectionality. As I said, told you before, we are preparing this pay transparency initiative. As you know, For those of you who are lawyers, you know that under EU law you show discrimination by comparing your own situation to that of um, a person of the different sex. Yeah, that's what you do. But what do you do in a case of gender pay discrimination when you're both a woman and you're black? or you're both a woman and you're you're disabled how do you find your the, the person to whom you should compare yourself to should you look for a um, a white uh, man or should you so the the and how do you will you or just should you look for a black man um, so all these questions arise and it's it's it's a real challenge and um, many people have uh, speak about intersectionality but i rarely hear like very concrete uh, suggestions of what actually in practice we should do to overcome the obstacles to to um, and, and to take into account in the, the, the intersectional dimension of, of uh, discrimination. Um, what I also briefly want Ganz to kurz, mention… Bitte noch. Ja, weil wir yeah anbetracht der Zeit, bitte ich Sie um kurze Antwort nochmal und dass wir weitergehen. Uh, Just finish your thought okay. and then okay okay okay just also to mention that um it, it was mentioned by the by miss reint uh, that we can find creative solutions to unblock situations in the council but i would like to mention that in some cases um the the opposition comes from you would be surprised sometimes from which member states they come yeah it's not always like uh from hungary or poland or countries where you might think um you might have difficulty. We have opposition from Sweden, we have opposition from the Netherlands, we have opposition on very big files from Germany, and mainly because of principled reasons. Principled reasons, you cannot find creative solutions for principled reasons. And I think that's important that we highlight this as well, that this, and why it is so difficult to move forward on gender equality matters at the EU level. Yeah. Ja, vielen Dank. Ähm, Frau Kovac, bitte auch an Sie die Bitte, sich kurz zu halten. Das wird schwierig sein. Ja, ich schalte mich wieder mit dem Kopf aus. Ähm, ja, also mein Punkt war, äh, wenn wir äh, die rechte Erstärkung äh, der, der rechten Erstärkung etwas äh, entgegensetzen sollen, dann nicht auf der äh, äh, oberflächlichen Ebene, sondern auf der Ebene, wo die Wählerinnen und Wähler äh, ihre Spannungen in dem All Alltag erleben und äh, dass man nicht einfach in äh, Twitter äh, Solidaritätskundgebungen sich für äh, Frauenrechte oder LGBT-Rechte äh, einsetzt. Aber ich verstehe schon die Provokation äh, der Frage und ähm, also ich beobachte mit sehr großer äh, Besorgnis, was in meinem Land oder in Polen vorgeht, dass gegen Minderheiten gehetzt wird und mal diese Minderheit ist dran, mal eine andere, ob es äh, Migranten sind, äh, schwule Menschen, trans Menschen, also das ist äh, und und dass Menschen in Angst leben müssen. Deshalb also ich ich, ich bin sehr sehr sehr dagegen, äh, aber ich glaube auch, dass wir äh, in dem sogenannten progressiven Lager tatsächlich keinen Konsens haben über bestimmte Fragen und äh, das müssen wir dafür müssen wir irgendwie einen Weg finden, darüber zu diskutieren. Also die Istanbul-Konvention und das eine davon ist, was bedeutet Gender? Und das will, will ich nicht als theoretische Diskussion hier lange ausführen, nur als Beispiel. Die Istanbul-Konvention, die jetzt so heftig angegriffen wird, äh, definiert Gender als... Äh, konstruierte Rollen, Verhaltensweisen, Aktivitäten und Eigenschaften, die eine Gesellschaft für Männer und Frauen angemessen erachtet. Also das, die Konvention geht von Frauen und Männern aus und Gender bedeutet die Genderrollen. Aber viele verstehen Gender in dem Sinne von gefühlter Identität und wahrscheinlich gibt es noch andere äh, Definitionen ähm, und ich glaube, die Rechten instrumentalisieren diese Mehrdeutigkeit und diese äh, Spannungen und ähm, in diesem Sinne, wie die Istanbul- Konvention das versteht, kann man Gender nicht ändern. Man kann nicht einzeln sich aus ähm, äh, Geschlechterrollen und äh, gesellschaftlichen Erwartungen aus identifizieren oder so. Aber, aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir dort ein ähm, Diskussionsbedarf haben und das können wir nicht, sagen. ich glaube, wir können, können sowas nicht sagen, dass, weil die Rechte jetzt da sind, deshalb sollten wir keine Diskussionen führen. Ich glaube, da haben wir wirklich eine, ähm, ein Problem zwischen und auch ähm, Spannung zwischen unterschiedlichen Bewegungen, Auslegungen, Prioritäten ähm, und so weiter. Ähm, danke, ich möchte noch auf einen weiteren Kommentar hinweisen, der von Keenan Russell ähm, uns äh, daran erinnert, dass auch Transfrauen und Transmädchen Frauen und Mädchen sind. Das ist, glaube ich, an Frau van der Kerkhofe gerichtet, dass äh, diese Priorisierung natürlich auch ähm, an ähm, Transfrauen und Mädchen, also ähm, das ähm, GBV, also Uh, Gender-Based Violence, um, hier steht es ja auf Englisch, the text of the convention cannot be used as an excuse to not address GBV directed as trans women and girls. Also, um, genau, also das einfach noch mal auch uh, zur Erinnerung und uh, ganz sicher ist auch zu sagen, ein klares Standing, dass alle Gruppen einbezogen sind, um, wäre vielleicht auch hilfreich von Seiten der EU-Kommission zu um, im Sinne auch uh, don't leave anybody behind in dem, in dem Schlagwort. Frau Ahrens, Sie hatten sich auch noch gemeldet, bitte. Ja, yeah. vielen Dank, dass ich äh, nochmal äh, fragen kann. Ich äh, habe auch eine Frage, die schon mit in die Richtung, in die letzte Frage geht, die wir, die wir haben. Ähm, ich äh, habe noch eine Frage an äh, Karin van der Kerkhofer. Ähm, und zwar, weil Sie das ja so beschrieben haben mit der, mit der Taskforce und so, ähm, ich meine, bis vor einiger Zeit gab es ja noch die High-Level Group ähm, von Commissioners on Gender Equality, Anti-Discrimination and so on. Also die, es gab schon mal so ein Konstrukt, wo Kommissare und Kommissarinnen zusammen drin saßen, ähm, die ist abgeschafft worden. Die Task Force, wenn ich es richtig verstehe, ist auf ähm, quasi einer hohen Führungsebene angesiedelt. Ähm, da würde mich nochmal interessieren, aus der Erfahrung, die man bisher oder was, was wir so wissen, sind denn tatsächlich alle Generaldirektionen aktiv beteiligt? Also ich meine, es gibt ja so übliche Verdächtige, Wirtschaft, Budget und so weiter, die dann immer nicht erscheinen. Sind die jetzt dabei? Und dann vielleicht nochmal, weil es du, ja um die Frage ging, wie, wie geht man voran? Was kann man eigentlich machen? Ich meine, gibt es eine Idee, dass sich die Kommission ein Beispiel an dem Europäischen Parlament nimmt? Das Europäische, Europäische Parlament hat sich selbst zu Gender Mainstream verpflichtet. Und in diesem Jahr haben alle Ausschüsse, oder in dieser Legislatur haben alle Ausschüsse einen Gender Action Plan vorlegen müssen. Ist es geplant, dass alle Generaldirektionen einen Plan vorlegen, wie sie das in ihren Politiken machen wollen, auch aus intersektioneller Perspektive? Und dann die Frage natürlich, die sich dann stellt, woher haben die Leute die Expertise? Also gibt es Trainings? Was wird dort gemacht? Und wie wird dann mit, mit Zivilgesellschaft zusammengearbeitet? Also, ich meine, auch da ist es ja bekannt, dass vorrangig große Dachorganisationen eingeladen werden, einbezogen werden. Wie sieht es da aus? Sozusagen gibt es auch Mittel dafür, endlich mal ähm, ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen, die keine Ressourcen haben, die keine Stimme haben, die ansonsten selten auf dieser supranationalen Ebene sich beteiligen können, die einzubeziehen. Also, was, wie ist das konkret geplant, technisch? Wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt intersektional denken, dann kann es ja, also ohne der Frauenlobby zu nahe treten zu wollen, aber da muss man irgendwie darüber hinausgehen. Danke. Äh, vielen Dank, das ist wirklich die perfekte Überleitung zum letzten Block und ich bitte auch ähm, um kurze ähm, Antwort und vielleicht können Sie sie gleich verbinden, Frau Van mit ähm, unserem letzten Block, äh, der darum äh, geht, um Druck und Beteiligung von Zivilgesellschaft, also was ähm, Terry, bevor sie äh, ging, schon angesprochen hat, was braucht es, wie können denn Bewegungen, ähm, chemische Bewegungen, Parteien, andere zivilgesellschaftlichen Organisationen dazu beitragen, mehr Druck auszuüben, dass Gleichstellungspolitik in Deutschland und EU nicht in den Hintergrund rückt. Genau, was muss dazu getan werden? Und ich bitte Sie dann Rei reihum, dass diese Antwort auch nochmal als Schlusskommentar zu nehmen. shall i start <laughs> yes okay yeah. okay thank you yes and thanks uh, thanks for the question i um, you're you're entirely right uh, ms arons it's um, uh, things will not change overnight right um so um The, the, um, i think the advantage of having the task force is that we now have a dedicated service in the commission that is um uh, whose aim it is is to follow up on the actions of all the sectorial uh, in all the sectorial areas yes um at the time when the gender equality strategy was adopted i already indicated there was a um, a call on all the new commissioners to come forward with actions, with what they would do to um, um, mainstream gender in their portfolio. Yeah, in the in the policy area of their portfolio, we have a list of more than like 100 actions yes <laughs> um um will they all do it i i don't know i don't know and uh, i really hope that the task force will will follow them up and will will will monitor what they have committed to do um from my experience up to now uh it is clear very clear that the action in sectorial areas really has a lot to do with the commitment of the person who is at the top it is the commissioner who is on the top of a certain policy if that commissioner is committed to gender equality things move for instance i just give an example under the previous commission um, commissioner malmstrom I mean, we have never seen so much action on areas of gender equality in the transport area than under Commissioner Malmstrom. The same when she became Commissioner for Trade. You know, now we are negotiating a chapter on gender equality in a trade agreement with Chile. You see, so so um on the other hand, there are other um, commissioners who are much less committed to gender equality still, and then you see also that the actions at the operational level don't um, take the same uh, the same gender sensitive um, approach. Now, how to involve a civil society? It's true, it's a it's a, it's, um, it's um, a, a structural problem, of course. On our air in our area, we have an advisory committee on gender on equality between women and men where we have representatives from member states, representatives from uh, international organizations like Council of Europe, UN Women and representatives from civil society. So we, we have a structure to, to, um, to be in touch with, with, with civil society um, um, but I, I agree that this is not something that exists in all sectorial areas, that is clear. Uh, Juliane Rossin. Ich muss noch schnell meinen Kanal ändern. Ähm, bevor ich es vergesse, können wir diese Liste sehen? <lacht> diese Secret List mit den 100 Aktivitäten, die schon mehrfach genannt wurde, ähm, die würde ich doch wirklich sehr gerne mal sehen, wenn das möglich ist und die Kommission das rausgibt, das wäre doch ganz großartig. Ähm, was können wir tun? 2020 war das große Jahr der internationalen Gleichstellung, zumindest wurde es ganz groß angekündigt. Wir haben noch Ende 2019 40 Jahre CEDAW gefeiert, wir haben letztes Jahr 25 Jahre nach Peking gehabt, fünf Jahre nach den SDGs, 20 Jahre nach 1325, jetzt dieses Jahr ist zehn Jahre Istanbul-Konvention. Also es hat so eine unglaubliche Häufung von Aktivitäten gegeben und ganz viele einzelne Veranstaltungen dazu. Und was können wir machen, um den Druck aufrechtzuerhalten? Ich glaube, die Zivilgesellschaft jetzt nur aus unserer Perspektive und welche Aufgabe wir als Lobby Frauen sehen, ist einfach möglichst, diese verschiedenen Prozesse zusammenzuknüpfen und zu schauen, welche Themen sind in welchen relevant, wo wird uns gerade zugehört und nicht überall das Rad neu zu erfinden, sondern zu gucken, dass das alles einfach zusammenpasst und das natürlich angepasst an die aktuellen. Ereignisse. Und da haben wir halt immer noch eine Pandemie. So. Also sprich jetzt nur der Deutsche Frauenrat über, wir sind Gründungsmitglied auch der EWL. Das heißt, wir sind da intensiv drin, kriegen die Diskussionen mit. Wir sind in den frauenspezifischen Dialogen sowohl der G7 als auch der G20 mit drin. Wir sind jetzt verfolgen intensiv das Generation Equality Forum oder die Foren, die ja jetzt passieren, anlässlich von Peking 25 und versuchen, so viel wie möglich davon transparent zu machen für die, die jetzt gerade nicht mitmachen können versuchen, Dialogforum vor Ort anzubieten und um zu sagen, kommt, wir möchten eure Informationen, eure Gedanken dafür mitnehmen und schauen, dass wir so anders reinbringen. Und ich meine, vielleicht ist das tatsächlich auch einer der wenigen Vorteile, die die Pandemie mit sich gebracht hat, die Tatsache, dass ganz viel jetzt einfach digital stattfindet. Letztes Jahr musste die Commission on the Status of Women, die Frauenrechtskommission in New York, ja leider ausfallen, obwohl sich über 10.000 Zivil ähm, Repräsentantinnen angemeldet hatten, das war, es ja, war tatsächlich sehr dramatisch und dieses Jahr können wir alle digital teilnehmen. Wir müssen uns nur kurz auf die andere Zeit einstellen und ein bisschen später ins Bett gehen, aber grundsätzlich können wir da sein und ich glaube, diese Möglichkeiten müssen wir einfach nutzen eine Sache noch ganz kurz zur Istanbul-Konvention, weil verschiedene Leute schon was dazu gesagt haben. Ich möchte einfach nur die Sendezeit nutzen, um nochmal auf Artikel 4 der Istanbul-Konvention Absatz 3 hinzuweisen, wo explizit drinsteht, dass weder das biologische noch das soziale Geschlecht ein Diskriminierungsgrund sein darf. Das finde ich sehr wichtig und in der ganzen Diskussion sollte man das nochmal beachten. Und ein zweiter Satz, meines Wissens sind alle EU-Staaten auch, haben auch SIDO ratifiziert und sind intensiv in der Umsetzung und der SIDO-Ausschuss sagt explizit auch, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nicht hinnehmbar ist und da es nicht weiter definitiv wie genau eine Frau auszusehen hat, sondern im Gegenteil, der SIDO-Ausschuss äh, motiviert explizit auch Personen, die inter-, trans- oder in sonstiger Weise nicht klar binär zugeordnet sind, äh, sich zu beteiligen an den ganzen Prozessen. Also insofern denke ich, wir haben uns als Gemeinschaft schon auf viele wichtige Papiere geeinigt, und die müssen wir jetzt auch wirklich gut umsetzen. Und da sind wir als Zivilgesellschaft auf jeden Fall sehr redewillig, wie Sie gerade sehen. Gut. Ja, vielen Dank. Esther Kovac. Ja, ähm, ich würde die Frage von ganz anders ähm mich, mich daran annähern, äh, also wegen Drück, Druck ausüben und was erwarten wir von europäischer Politik oder wer äh, soll da was machen? Ähm, ich drücke etwas aus, was gegenüber der EU und auch wenn wir in dieser Runde sind in Deutschland und ich aus Ungarn komme an Deutschland äh, gerichtet. Also es gab diese während der deutschen Ratspräsidentschaft diese Einigung über den Haushalt und über den äh, Covid-Hilfepaket. Und ursprünglich war äh, der Gedanke, dass es an äh, Rechtsstaatlichkeitskriterien geknüpft wird. Und ganz am Ende, am 10. Dezember, gab es diesen unsäglichen Kompromiss. Der, der, äh, das wurde zwar abgeschlossen, aber faktisch suspendiert, bis der Europäische Gerichtshof darüber entscheidet. Bis er entscheidet, darüber sind die ungarischen Wahlen schon vorbei. Also äh, danke äh, für das. Ist, äh, wieder äh, an die Macht geholfen worden. Ähm, und diese, das ist am 10. Dezember passiert und am 14. Dezember hat der ungarische Außenminister eine große Daimler-Investition angekündigt in Ungarn äh, und der ungarische Staat äh, wird dabei 42 Millionen Euro Finanzspritze äh, gewähren. Äh, also der BMRC, das baut sich weiter in Ungarn aus. Also man muss wissen, dass 5% der ungarischen GDP, der vip von der deutschen Automotivindustrie kommt. Also das, und der wirtschaftliche Erfolg des Landes ist eine der Hauptlegitimationsquellen der Regierung. Und vielleicht war es diesmal nur ein Zufall, dass vier Tage später das angekündigt wurde. Auf jeden Fall hat investigativer Journalismus und Wissenschaft sehr viel darüber aufgedeckt, wie deutsche Wirtschaft und ungarische Politik Verzahnt sind. Also, da findet man sehr viel dazu. Ich, äh, äh, ich finde das jeden Tag sehr. Äh, ich, ich werde sehr zynisch, wenn ich darüber höre, dass jemand über europäische Werte redet <lacht> und dann äh, diese Sachen einfach seit zehn oder elf Jahren zugehen. Also, das, was in Ungarn oder in Polen passiert, ist teilweise von, natürlich von Ungarn gebaut, und, äh, äh, aber teilweise von der EU äh, aufrecht erhalten. Also, wenn. Äh, man auch Gleichstellung haben möchte, äh, dann sollte man vielleicht auch in die Richtung äh, äh, darüber nachdenken, wann wird es äh, Frauen äh, auch besser gehen. Also dann Druck auf Audi, Druck auf BMW, Druck auf Mercedes, Druck auf CDU, äh, auf Europäische Volkspartei äh, und ähm, weil das, äh, die schreiben auch den, das Arbeitsgesetzbuch und das ist äh, einfach sehr viel äh, hängt mit diesen Zusammenhängen zusammen und allein über Werte zu reden, äh, hilft nicht, gerade diese großen Fragen ähm, ähm, anzupacken. Also das äh, wollte ich noch am Ende sagen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich wollte auch noch Dr. Petra Ahrens kurz das Wort geben, wenn sie möchte. Ja, das ist ja sehr nett, dass ich noch äh, einmal äh, kurz was kommentiert habe. Das freut mich doch, doch, doch sehr. Und vielleicht noch anknüpfend an die ähm, letzten Kommentare, also zum einen ähm, natürlich ist irgendwie, irgendwie bewusst, dass nicht alle Gender-Expertinnen sind, weil sonst würde es nicht mit der Politik so laufen, wie es läuft. Ich finde es aber schwierig, ähm, quasi. Ähm, das als Freiwilligkeit oder Vorlieben persönlich von KommissarInnen zu sehen und zu akzeptieren und zu sagen, okay, wenn die jetzt nicht wollen, dann wollen sie halt nicht, weil es ist offensichtlich ja eine Gewollt von der Kommissionspräsidentin. Und ich denke, da muss man einfach mal drüber nachdenken, wie man ähm, dafür sorgt, dass, wenn selbst das nicht von der Position, von, von, von KommissarInnen unterstützt wird, dann wenigstens dafür sorgen, dass es nicht blockiert wird ähm, äh, weiter. Und äh, auch nochmal zur Frage von Zivilgesellschaft. Ich fand es ähm, auch wichtig, was Juliane Rosin äh, gesagt hat, dass natürlich dadurch, dass es jetzt doch mehr äh, Online-Varianten gibt, es auch äh, Möglichkeiten öffnet, anderen Leuten eine Stimme zu geben. Und äh, fände es sehr schön, wenn sozusagen um mal selbstkritisch auch zu sein ist, ist dann nicht immer überwiegend weiße privilegierte Frauen sind, die dann ihre Stimme da äußern können, sondern es einfach sehr viel breiter mal aufgestellt werden würde. Das fände ich bemerkenswert, wenn das im Zuge der intersektionalen Strategie der Europäischen Union funktionieren könnte für die Zukunft irgendwann. Danke. Ja, vielen Dank. Und wir müssen nun in Anbetracht der Zeit zum Ende kommen. Ich finde, wir haben viel gelernt und auch, dass es noch ein langer Weg ist bis zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter, das aber notwendig ist für eine starke Demokratie. Und ich finde auch, trotz des digitalen Settings ist es uns gut gelungen, eine lebendige Diskussion zu führen. Und für die aktive Beteiligung möchte ich mich auch bei unserem tollen Publikum bedanken. Es waren immerhin immer mehr als ähm, 100 Leute dabei. Herzlichen Dank. Und mein Dank geht natürlich auch an alle Gäste, an die DolmetscherInnen und natürlich an Henning von Wagen und dem Gunter-Werner-Institut für die Initiative, Konzeption und Organisation der Veranstaltung. Und dann Ihnen übergebe ich auch für die Schlussworte und verabschiede mich hiermit. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte mich bedanken bei allen Mitwirkenden, bei unserem Podium. Vielen Dank. Ich fand es auch eine lebendige, Diskussion, es sind natürlich viele Fragen offen geblieben, aber das Thema begleitet uns ja in den nächsten Jahren weiter, auf jeden Fall. Vielen Dank an dich, Caroline, für die Moderation. Ich möchte mich auch bedanken nochmal bei allen denen, die jetzt nicht auf dem Bildschirm sichtbar waren, im Hintergrund, die Technik machen, das Dolmetschen. Das ist alles ganz wichtig. Ohne das könnten wir solche Diskussionen gar nicht führen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Auch äh, an Sie äh, im Publikum, dass Sie so lange durchgehalten haben. Wir haben auf unserer Website vom Gunnar werner institut auch vielfältige Informationen. Besuchen Sie unsere Website, da finden Sie sicherlich das eine oder andere. Äh, auch zum Thema Europa, zum Beispiel ein Dossier zum Thema Anti-Gender-Bewegung in Europa. Und wir werden die, die Aufzeichnung dieser Veranstaltung auch auf die Website stellen, sodass Sie dann auch äh, in zwei, drei Wochen spätestens dann auch das ein oder andere noch mal, dann noch mal reinhören können. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen äh, schönen Abend und bis zum nächsten Mal in diesem oder einem anderen Theater. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.